Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zu unserer heutigen Veranstaltung im Rahmen der Serie Green Cities 2035 Klimaneutrale Kommunen mit neuen Allianzen, einer gemeinsamen Serie der Heinrich-Böll-Stiftung und dem Deutschen Institut für Urbanistik. Wärmewende ist unser Thema heute. Kommunale Lösungen für die europaweite Energiekrise? Fragezeichen haben wir diese Veranstaltung genannt. Das klingt groß und das ist auch groß. Die Wärmewende war ja bisher eher so ein Stiefkind der Energiewende, was ein bisschen wenig Beachtung bekommen hat. Das hat sich grundlegend geändert mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, haben sich die Preise im fossilen Sektor bei den äh, fossilen Brennstoffen extrem verteuert äh, und die Wärmewende oder das Thema Wärme ist im Prinzip durch die hohen Gasrechnungen und andere Rechnungen äh, bei jedem im Haushalt angekommen. Wir wollen uns heute darüber unterhalten, wie die Wärmewende gelingen kann. Und zwar eine klimaneutrale, ein klimaneutraler Umbau der Wärmeversorgung, der gleichzeitig auch noch sozial abgefedert sein soll, beziehungsweise bezahlbar. Das ist unser Thema. Und welche Rolle die Kommunen dabei eigentlich spielen. Mein Name ist Sabine Drewes, ich bin Referentin für Kommunalpolitik und Stadtentwicklung in der Heinrich-Böll-Stiftung und wir machen die Moderation hier heute zu zweit ähm, mit meinem Kollegen Robert Riechel vom Deutschen Institut für Urbanistik, der im Arbeitsbereich Infrastrukturen, Wirtschaft und Finanzen tätig ist und dort auch für die Wärmewende zuständig. Und Robert, ich würde dich gerne zum Eingang fragen, gibt es eine Zeitenwende im Wärmesektor und welche Rolle spielen die Kommunen dabei aus deiner Sicht? Tja Sabine, ich denke das kann man schon sagen, wenn man schaut, dass quasi wöchentlich neue Schlagzeilen zum Thema Gebäudebereich jetzt reinkommen und die Schlagzeilen bestimmen, das war lange nicht so und endlich muss man sagen, kriegt der Gebäudebereich die Aufmerksamkeit, die er verdient und insofern würde ich sagen, das Schlaglicht ist an. Nun müssen die Akteure die Bühne nutzen und erfolgreich, sozusagen, erfolgreich zum Ziel der Klimaneutralität führen. Und was sagst du dazu? Steht die Zeitenwende jetzt schon an? Ja, ich würde das auch so sehen. Also ich glaube, es sind äh, erstaunliche Dinge passiert. Zum Beispiel dieser Preisanstieg der fossilen Brennstoffe hat dazu beigetragen, dass eigentlich erstmals bei neuen Wärmelösungen teilweise die Erneuerbaren sogar preisgünstiger sind. Und das ändert natürlich die Lage, die die Ausgangsvoraussetzungen zum Beispiel für Wärmenetze, die auf der Basis erneuerbarer Energien hauptsächlich äh, betrieben werden. Ähm, viel viel mehr Leute als jemals zuvor denken darüber nach, ihre Gebäude zu sanieren. Und auch der Wärmepumpenboom spricht Bände. Und es stehen natürlich auch die Kommunen stärker im Fokus dieses Themas, da sie ja wahrscheinlich bundesweit die Aufgabe bekommen, die Wärmeplanung zu koordinieren. Und ich glaube, da haben wir eine ganze Menge Themen hier aufgerufen. Ich äh, wollte Ihnen noch ankündigen, also wir haben natürlich wieder viele spannende Referentinnen hier, äh, die mit uns diskutieren. Äh, wir freuen uns sehr, wir werden uns wir werden sie im Laufe der Zeit äh, Ihnen vorstellen. Auch dieses Mal wird es ein Mix sein aus Kommunalvertretern aus der Energiewirtschaft, in diesem Fall auch aus der Wohnungswirtschaft und ich freue mich besonders, dass wir hier wirklich vollzählig sind äh, von den Referentinnen aus, weil das bis vorgestern oder so noch gar nicht äh, wirklich so aussah, weil wir wirklich sehr viele Krankheitsfälle hatten und ganze drei ähm, von unseren Referentinnen, kranke KollegInnen vertreten. Also vielen Dank, dass Sie sich so spontan bereit erklärt haben, hier mit uns zu diskutieren und ich übergebe jetzt an Robert Riechel, der den Teil der, des Inputs, äh, eingangs -Inputs übernimmt. Genau so ist es. Wir kommen zum ersten Programmpunkt und ich hatte es gerade schon angedeutet, es passiert unheimlich viel gerade, was so die politischen Rahmenbedingungen angeht, die die Wärmewende direkt oder indirekt betreffen, die auch sozusagen die Kommunen adressieren. Neuerdings sind die Kommunen auch ein wichtiger Akteur im Wärmebereich und wir haben uns deshalb kompetente Unterstützung eingeladen vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, um uns mal auf den Stand der Dinge zu bringen, um uns einen Überblick zu geben, was gerade diskutiert wird, direkt für die Kommunen und was auch ansonsten an aktuellen Rahmenbedingungen gestaltet wird, die dann, wenn man so will, indirekt dann die Fähigkeiten der Kommunen sozusagen mit beeinflussen, was sie im Bereich Wärmewende tun können. Wir sind sehr dankbar, dass Kerstin Deller zu uns gestoßen ist und diesen Input äh, jetzt leisten wird. Kerstin Deller ist Referatsleiterin im Referat 2a2, Wärmenetze, Wärmeplanung und kommunale Wärmewende im BMWK. Sie hatte dieses Jahr, wenn man so will, ein kleines Dienstjubiläum. Seit 20 Jahren ist sie in verschiedenen Funktionen in den in verschiedenen Bundesministerien vertreten. Seit 2010 hat sie die, hatte sie die Leitung verschiedener Referate inne. Ähm, vor 2002 hatte sie auch sozusagen einen Teil äh, wissenschaftliche Laufbahn. Sie war unter anderem am Wuppertal-Institut an und an der Humboldt-Universität. Äh, vom beruflichen Hintergrund her ist sie Politikwissenschaftlerin und Volkswirtin. Frau Deller, ganz herzlichen Dank, dass Sie da sind, dass Sie uns einen Überblick geben, was das BMWK gerade alles plant im Bereich Wärmewende, was schon realisiert ist, was demnächst kommen wird. Sie haben das Wort. Herzlichen Dank. Ähm, ich fürchte, ich kann Ihnen zwar einen Überblick geben, aber Sie sehen mich nicht. Hören Sie mich? Ja, ja, wir können Sie hören. Ja, ich habe leider nicht die Möglichkeit, das hier äh, zu ändern oder zu verbessern. Tja, gut. Das heißt, Sie werden mit mir als Blackbox vorlieb nehmen müssen. <lacht> ähm, genau, also ähm, wir haben ja heute das Thema Wärmeplanung, Wärmewende insgesamt. Ähm, das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hat das natürlich sehr hoch ähm, auf der Agenda. Und ähm, insbesondere die Krisenbewältigung nach dem russischen Überfall auf die Ukraine, setzt es natürlich einerseits noch mal sehr hoch auf die Agenda und andererseits äh, ist natürlich ein großer Teil des Hauses auch mit Krisenbewältigung beschäftigt. Und die wichtigen langfristigen Themen äh, treiben wir weiterhin voran, manchmal nicht ganz so schnell, wie wir uns das wünschen würden. Ja. Äh, uns ist klar, dass gerade im Bereich äh, Dekarbonisierung der Wärme äh, einiges nicht schnell und entschieden genug geht. Nichtsdestotrotz hoffen wir, dass wir ähm, gerade für den Gebäude- und Wärmesektor noch weitere wegweisende Maßnahmen auf den Weg bringen können und umsetzen werden. Das gilt einmal mit Blick auf die Novelle des äh, Gebäudeenergiegesetzes und die Entwe Weiterentwicklung der Bundesförderung für effiziente Gebäude. Ähm, es gilt aber insbesondere auch äh, für das Thema Wärmeplanung und Wärmenetze. Und hier insbesondere auch kommunale Wärmeplanung. Es werden vielleicht einige von Ihnen wahrgenommen haben, dass der Koalitionsvertrag das erste Mal dieses Thema überhaupt adressiert, dass sich die Bundesregierung nämlich für eine flächendeckende kommunale Wärmeplanung einsetzen wird. Und wir haben als BMWK hierzu im Sommer auch ein Diskussionspapier veröffentlicht in denen wir verschiedene Eckpunkte vorgestellt haben. Und zwar extrem wichtig, dass wir nicht mit einem Gesetzentwurf rauskommen, sondern von Anfang an äh, hier auch in einem, in einem guten Dialog sind mit den verschiedenen Bundesländern, äh, mit den kommunalen Spitzenverbänden mh, und auch den verschiedenen Verbänden der Energiewirtschaft, Gebäudewirtschaft und so weiter und so fort. Äh, auch natürlich, genau, also... Mh, Genau, wir haben dieses Diskussionspapier veröffentlicht. Wir haben mehr als 50 Stellungnahmen tatsächlich bekommen, was ja auch zeigt, dass das Thema virulent ist und haben tatsächlich vorwiegend positive Rückmeldungen dazu bekommen, dass unser Vorschlag war, eine verbindliche, flächendeckende Wärmeplanung kommunal auf den Weg zu bringen. Ähm, auch in Form eines Gesetzes mit ein paar prominenten Ausnahmen. Ähm, es gibt ein Bundesland, das das kritisch sieht. Ähm, andere Bundesländer hatten die Befürchtung, was ist denn dann mit den Gesetzen zur kommunalen Wärmeplanung, die wir bereits verabschiedet haben. Äh, das können wir aber, denke ich, ganz gut aufheben, äh, weil wir da weitgehend Bestandsschutz liefern werden und lediglich in der Fortentwicklung der Wärmepläne, die dort entstanden sind, nochmal auf eine, also darauf bestehen würden, dass es an der Bundesgesetzgebung sich orientiert. Ich stelle Ihnen vielleicht kurz die Eckpunkte vor, entlang derer wir den Gesetzesentwurf entwickeln. Wir sehen vor, eine bundesgesetzliche Verpflichtung der Länder dafür Sorge zu tragen, dass auf ihrem Hoheitsgebiet eine kommunale oder eine Wärmeplanung durchgeführt ist. Ähm, die Länder können und sollen diese Pflicht zur Durchführung an die Kommunen übertragen. Hintergrund des Ganzen ist, dass die Bundesregierung ähm, den Kommunen keine Aufgaben übertragen kann, sondern dass das der Aufgabe, die Aufgabe der Länder ist und insofern dieser Weg gewählt werden muss. Ähm, wir sehen im Moment vor, dass, wir, dass sich diese Verpflichtung auf Kommunen mit einer Größe von mehr als 20.000 Einwohnern erstreckt. Äh, mittelgroße Städten würden wir wahrscheinlich auch eine längere Übergangsfrist oder eine längere Erfüllfrist einräumen wollen. Letztlich ist das aber Entscheidung der Bundesländer. Das könnte das Bund anregen oder einen Rahmen vergeben, aber nicht letztlich entscheiden. Äh, wir möchten das Bundesgesetz möglichst schlank halten indem wir ein, den Rahmen für die Wahlplanung vorgeben ähm, und parallel dazu äh, einen Leitfaden erarbeiten, der ähm, methodische und inhaltliche Empfehlungen und Hilfestellungen enthalten soll. Also diejenigen, die das kennen, Baden-Württemberg geht auch einen ähnlichen Weg. Es gibt sehr viele sehr technische Fragen, die aber auch politisch relevant sind. Ähm, die man jedoch nicht im Gesetz klären können wird, jedenfalls nicht, wenn man es in dieser Legislaturperiode umsetzen möchte. Dazu gehört zum Beispiel, welche Methode ähm, wird angewandt, um den wirtschaftlich günstigsten Weg für ein bestimmtes Gemeindegebiet zu beschreiben. Das setzt voraus, dass man Annahmen über ähm, Preise für Sanierungen und Preise für verschiedene Formen erneuerbarer Energien oder für die Nutzung von Abwärme für die Zukunft annimmt. Das ist aus unserer Sicht auch etwas, was die Kommunen brauchen, gerade im Hinblick auf knappe Rohstoffe, wie nachhaltige Biomasse oder grünen Wasserstoff. Es ist allerdings politisch sehr umstritten. Insofern würden wir beim Gesetz eher uns auf das Verfahren konzentrieren und das in einen Parallelprozess auslagern wollen. Für diejenigen, die in der Umweltpolitik sich auskennen, vergleichen mit der TA luft ähm, Genau, das Prinzip wäre, dass äh, für den Wärmeplan das Gemeindegebiet im Hinblick auf ee wärmeerzeugungspotenziale und unterschiedliche Wärmeversorgungsgebiete untersucht und dann auch eingeteilt wird. Das heißt, im Wesentlichen, ähm, dies hier wird als ein Gebiet betrachtet, äh, das geeignet ist für die dezentrale, klimaneutrale Versorgung in der Zukunft. Dies hier ist ein Gebiet, das eher für eine leitungsgebundene Wärmeversorgung geeignet ist, weil es natürlich künftig dekarboniert wird. So, jetzt kann ich Frau Deller für einen Augenblick nicht hören. Dafür sehen Sie wir dran? Sie jetzt, jetzt sehen wir ja. Sie wieder Ach, deiner, ja, und, und wir hören Sie. <lacht> jetzt sehen <ihr> mich überhaupt. <lacht> und Sie sehen uns, Sie hören. gut. Wunderbar, Ge dann ist prima. Das auch, spreche ich hier nicht so ins, ins Blinde. Genau, ähm, bislang waren Sie gut zu verstehen. Sehr schön. So, äh, ich war glaube ich an der Stelle, als ich unterbrochen wurde, hm, mit, äh, wie soll es denn aussehen? mit der Zollierung, ja, mit der kartografischen Darstellung. Wir stellen uns das so vor, dass äh, relativ ähm, grob gesagt wird, hier ist ein das Gebiet für eine künftig neutrale, dezentrale Wärmeversorgung. Heißt, die Häuser müssen so umgerüstet werden, ähm, dass äh, die Heizung dass über die Heiz über Direkte Heizung klimaneutral versorgt werden können. Andere Gebiete als Eignungsgebiet für leitungsgebundene Wärmeversorgung, sprich Wärmenetze, künftig ebenfalls dekarbonisiert äh, ausgewiesen sind. Und es wird auch Gebiete geben, wo man sagt, das kann man im Moment noch nicht entscheiden, wegen Mischbebauung äh, zum Beispiel oder auch äh, Gewerbeansiedlungen. Ne? Auch äh, solche Dinge wie wo werden, sind Industrieansiedlungen, wo kann man Abwärme nutzen, soll dabei natürlich berücksichtigt werden. Und wir möchten nicht bei einer Potenzialanalyse stehen bleiben, äh, sondern daraus eben wirklich eine möglichst verbindliche Beschlussfassung der Kommune erreichen, äh, sodass dann auch für dritte Akteure wie ähm, Versorgungsunternehmen oder Gebäudebesitzer da ist, äh, künftig dieses Haus an die Wärmeversorgung, an die Fernwärmeversorgung an geschlossen Oder auch an eine Nahwärmeversorgung, klimaneutral. Das heißt, ich muss mein Haus zwar isolieren, aber es macht wenig Sinn, sehr viel Geld in eine ähm, erneuerbaren Heizung zu investieren, sondern, sind, sondern in drei Jahren wird man angeschlossen. Ja, das, vernünft, das ermöglicht aus unserer Sicht eine vernünftige Planung äh, und Planungssicherheit eben auch äh, im Hinblick auf die Infrastrukturen. Im Hintergrund steht natürlich auch die Frage Gas. Die ist politisch hoch umstritten, aber Gas, es werden keine verbindlichen Entscheidungen zu Gasverteilnetzen erwartet. Aber es wird, glaube ich, den Kommunen dazu auch eine fachliche Handreichung gegeben, auf Basis, solcher Entscheidungen getroffen werden können. Also keine Vorgabe aus Berlin, sondern einfach die Rahmenbedingungen schaffen dafür, dass die kommunale Wärmeplanung im Hinblick auf eine klimaneutrale Versorgung durchgeführt werden kann. Wir sehen vor, dass die Wärmeplanung verzahnt wird mit dem Bauplanungsrecht. Wir haben auch auf Ministerebene eine gemeinsame Federführung mit dem BMWSB dazu vereinbart. Und wir möchten letztlich damit auch eine koordinierte Entwicklung der Infrastrukturen für Strom, Gas und Wärme stärken und sicherstellen. Ja, weil das sind ja alles Entscheidungen, die jetzt getroffen werden müssen, aber sehr weit in die Zukunft Auswirkungen haben werden. Wir haben da zum Stakeholder-Konsultation am 30.11. da sind vielleicht auch einige ihrer Verbände eingeladen. Uh, unser aktueller Zeitplan, der sich leider nach hinten verschoben hat, Stichwort Krise, uh, ist ein Kabinettstermin im März und eine Ressortstimmung planen wir für den Januar. Ob das so passieren wird, das hoffen wir auf Fachebene, aber das ist unser aktueller Zeitplan. Uh, wir haben Widersprüche uh, eines Bundeslandes, Bayern, und wir haben auch innerhalb der Bundesregierung noch keine Einigkeit uh, BMF und BMBF haben dem bislang widersprochen. Wir führen hier Gespräche und die die Kollegen davon zu überzeugen, dass es eine gute Idee ist, diese Fragen nicht ideologisch zu diskutieren, sondern sehr nah an der Realität vor Ort. Gut, und natürlich stellt sich dann die große Frage, woher kommt eigentlich das Geld? Uns als BMWK ist klar, die Länder werden das nur machen, wenn der Bund da auch, unterstützend tätigt wird. Das ist aus unserer Sicht nicht über Förderprogramme zu lösen, sondern da muss man wirklich über eine verbindliche Unterstützung der Länder nachdenken, weil das Ganze auch nur dann funktionieren wird, wenn nachhaltig ähm, Stellen in den Kommunen geschaffen werden dafür. Das heißt, es ist ein dickes Brett, aber wir sind guten Mutes, dass wir da vorankommen. Dann vielleicht noch kurz ähm, drei Worte. Achso, äh, was ich noch sagen sollte. Wir haben jetzt für ein Jahr, für das nächste Jahr, auch ein Förderprogramm, ähm, Impulsförderung Kommunale Wärmeplanung, gestartet mit Endpunkt ähm, Ende nächsten Jahres. Äh, damit wir die Vorreiter hier nicht bestrafen, weil wir mit einem Gesetz nicht vorankommen, gehen letztlich davon aus, was ich ja bereits gesagt hatte, äh, dass wir, ähm, dass das Problem nicht in ausreichendem Maße adressiert ist mit Verdachtprogramm. Dann vielleicht kurz noch äh, zum Thema Wärmenetze. Äh, einmal, weil es mit dem Thema eng verknüpft ist, zweitens, weil es auch in meiner Zuständigkeit liegt. Wir haben es nach langen Verhandlungen mit der Kommission geschafft, die Bundesförderung effiziente Wärmenetze am 15.09. in Kraft zu setzen. Das ist für das Zentriförderprogramm für die Dekarbonisierung der Wärmenetze und zwar einmal für Bestandsnetze, aber auch für neu zu bauende Netze. Wir haben im Moment nach dem aktuellen Verhandlungsstand aus dem KTF bis 2023 knapp drei Milliarden zur Verfügung. Ähm, das ist zwar weniger, als wir Verbände sich gewünscht haben, aber doch eine sehr klare äh, Größenordnung, die aus unserer Sicht aber auch notwendig ist, weil es einfach langfristige und erhebliche Umstellungen sind. Ähm so, neben dem Thema Dekarbonisierung ist hier auch das Thema Erweiterung von Wärmenetzen ein Thema, vor dem Hintergrund, dass äh, wir da eine, neben den Wärmepumpen ähm, eigentlich die, die entscheidende Technologie, wenn man das so nennen kann, sehen für die Dekarbonisierung äh, der Wärme. Das, unser Ziel ist, ähm, 50% erneuerbare Abwärme bis 2030 ähm, zu erreichen. Uh, und das ist ein sehr ambitioniertes Ziel. Das sage ich nicht, weil ich uh, der Meinung bin, dass das Ziel falsch ist, sondern das heißt, dass extrem schnelle Fortschritte notwendig sind. Genau. Dann ist ein weiteres Thema in dem Kontext: Abbau rechtlicher Hem Hemmnisse für uh, klimaneutrale Armennetze. Dazu bin ich, kann ich im Moment noch nichts im Detail sagen. Es ist aber ein Thema, das wir auf der Agenda haben und wissen, dass wir es angehen müssen. Jetzt gucke ich so ein bisschen zu Ihnen als Moderator. Ich könnte noch ein paar Sätze sagen zu 65 Prozent-Regelung EEG, aber ich weiß nicht, ob ich damit nicht in den Rahmen sprenge. Ähm, das wäre sonst meine erste Nachfrage gewesen. Also zumindest ein paar Stichworte noch zum Thema 65 Prozent, <lacht> weil das ja jetzt sozusagen <lacht> okay. dann schon ordnungsrechtlich jetzt nochmal eine neue Qualität ist. Mhm. Genau. Genau. Ähm, also das Gebäudeenergiegesetz ist bereits angepasst auf einen besseren Neubaustandard ab dem ersten. 20, Effizienz aus 55. Ähm, der nächste Schritt äh, wird eine 65% erneuerbare Vorgabe sein ab dem 1. Januar 2024 für neue Heizungen äh, im GEG. Das ist eine Vorgabe ebenfalls aus dem Koalitionsvertrag. Im Koalitionsvertrag steht 1. Januar 2025. Aus unserer Sicht ist es notwendig, das vorzuziehen. Äh, und das hat auch der Koalitionsausschluss dem Hintergrund des Ukraine-Krieges so beschlossen. Wir sehen die 65-Prozent-Regelung als ein zentrales Instrument für Klimaschutz und auch für die Unabhängigkeit von Gasimporten. Wir wollen auch damit Planungs- und Investitionssicherheit für Industrie, Handwerk und Eigentümer schaffen. Wir wissen auch um die großen Herausforderungen, die damit verbunden sind, aufgrund einmal der Vielzahl der Betroffenen, aber auch der hohen Unterschiedlichkeit der Gebäude und natürlich ähm, der sozialen Dimension, die es in de dem Fall ähm, in dem Fall gibt es natürlich aus dem Ukraine-Krieg keinen Rückenwind im Sinne von das leichter Würde, sondern Sie kennen alle die Situation am Wohnungsmarkt. Ähm, wir werden die mit berücksichtigen müssen. Ja. Es wird verschiedene Erfüllungsoptionen geben für die 65 Prozent Regelung. Das ist einmal Anschluss an ein Wärmenetz. Das ist der Einbau einer Wärmepumpe, das ist der Einbau einer Biomasseheizung auf Basis von fester oder rötiger Biomasse. Klammer auf, parallel dazu erarbeiten wir eine äh, Biomasse-Strategie, die auch nochmal klären wird, welche Anforderungen an die zu verbrennende Biomasse äh, gestellt werden. Äh, das ist die Möglichkeit einer Gasheizung oder Nutzung von grünen Gasen. Einbau einer Stromdirektheizung und Einbau einer Hybridheizung mit 50 Prozent Erneuerbaren. Äh, Sonder- und Härtefälle, die sicherlich auftreten werden, werden durch Übergangsfristen bzw. streng begrenzte Ausnahmen berücksichtigt. Und äh, die Wirtschaftlichkeitsüberlegungen, die wir durchgeführt haben, legen nahe, dass Wärmenetz und Wärmepumpe in den meisten Fällen die wirtschaftlichste Lösung sein werden. Äh, also ich äh, bin, glaube ich, aus der Kurve geflogen, als es um das Thema Wirtschaftlichkeitsüberlegungen ging. Mhm. ging ähm, wir lassen verschiedene Technologien zu. Wir gehen aber davon aus, dass Wärmenetz und Wärmepumpe in den meisten Fällen die wirtschaftlichste Lösung sein werden. Ähm, und Biomasse ist zulässig, auch nötig, äh, ist aber vor allem für Problemgebäude, Anführungszeichen, vorgesehen. Problem heißt, äh, unter Denkmalschutz stehen schlechter Sanierungsstand. Zeitplan ist hier, Kabinettstermin voraussichtlich im März, Ressortabstimmung ist auch hier für Januar, Februar geplant. Und wir werden eine weitere Gagnovelle im zweiten Halbjahr 23 durchführen zur Umsetzung der Vorgaben der EU-Gebäuderichtlinie, insbesondere der Mindest-Effizienzstandards, der Verschärfung des Neubaustandards auf Effizienzhaus 40 und die Überarbeitung der Anforderungssystematik. Das soll vielleicht genug sein zum Thema. GG an dieser Stelle. Mhm. Prima. Danke, Frau Deller. Ich finde, das war in der Zeit, die wir nur zur Verfügung hatten, jetzt sehr ein kompakter und guter Überblick über all die vielen Baustellen, die Sie gerade haben beim BMWK und die Sie bearbeiten. Ja, also ganz herzlichen Dank dafür. Ähm, es gab ein paar Fragen äh, im Fragen-und-Antwort-Tool, auf die möchte ich gerne nochmal eingehen gleich Auszugsweise jedenfalls eine Frage hätte ich selbst nochmal. Sie hatten das selbst angesprochen, das Thema Verbindlichkeit. Sie wollen sozusagen das Instrument der kommunalen Wärmeplanung möglichst verbindlich für Kommunen über den Umweg der Länder einführen. Was ist, was können Sie sagen zur sozusagen Verbindlichkeit der Aussagen? Wie kriegt man das, was dann im Wärmeplan irgendwann mal steht, auch tatsächlich sozusagen in die Umsetzung? Wie viel kann da so ein Wärmeplan tatsächlich leisten? Ja. Ähm, eine gute Frage. Thema Verbindlichkeit hat tatsächlich zwei Aspekte. Das ist einmal, dass es die Verbindlichkeit gibt, eine solche durchzuführen, aber auch eine Verbindlichkeit zur Umsetzung. Ähm, wir wollen ja keinen neuen Papiertiger schaffen, sondern Ziel und Zweck dieser Wärmeplanung ist ja, dass wirklich in den äh, Kommunen ähm, Strukturen aufgebaut werden, die sich mit der Frage beschäftigen äh, und auch Maßnahmen definieren können die ähm, dann umgesetzt werden. Und da spreche ich nicht von 184 Kleinstmaßnahmen, sondern uns würde reichen, wenn die drei wesentlichen oder die vier wesentlichen definiert werden und dann auch umgesetzt werden. Ähm, das ist schon äh, ein hoher Anspruch. Unsere ursprüngliche Vorstellung war, dass der Beschluss der Kommune in Form einer Satzung erfolgen sollte, natürlich vorher unter äh, enger Einbindung der verschiedenen Stakeholder. Und zwar deshalb, äh, weil das den Dritten, also Gebäudebesitzern, äh, äh, Industriebetrieben, Energieversorgern, eine Verbindlichkeit geben würde für ihre Pläne. Äh, das ist allerdings äh, nicht ganz einfach, auch nicht ganz einfach in der Durchsetzung gegenüber den Ländern und auch den kommunalen Spitzenverbänden. Ähm, wir überlegen im Moment, äh, ob man unterhalb dieser Schwelle ähm, einer kommunalen Satzung bleiben kann, indem man äh, die Wärmeplanung eng mit dem bestehenden Baurecht verknüpft und in die Bauleitplanung mit einbindet, auch ins Städtebaurecht. Dazu bin ich aber noch nicht ähm, sozusagen endgültig sprechfähig. Das ist etwas, was wir gerade mit dem BM wsb diskutieren und wo tatsächlich äh, die Fachkompetenzen, die Erfahrung der Kollegen sehr hilfreich ist. Mhm. Okay, danke. Ich greife mal jetzt vor allem eine Frage aus dem äh, Chat raus, die besonders viel gestellt wurde, nämlich äh, die betrifft die kleineren Kommunen, also die, die jetzt unterhalb der Schwelle liegen von 20.000 EinwohnerInnen und wo Sie sagten, mhm. zu, für die wird die äh, Verpflichtung zur Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung zunächst nicht gelten. Was mhm. was können diese kleinen Kommunen tun? Also erstens können Sie sich, wenn Sie eine solche äh, kommunale Wärmeplanung anstreben, natürlich an, an dem Leitfaden für die großen Kommunen orientieren. Zweitens, ähm, es gibt ja bereits jetzt Landesfördermittel äh, in einigen Ländern, äh, auf die diese Kommunen zurückgreifen können. Und wir könnten uns auch vorstellen, dass seitens des Bundes für diejenigen der kleinen Kommunen, die das äh, machen möchten, hier ein Förderprogramm aufgelegt wird. Ja, das ist allerdings wieder das, äh, das ist im Moment äh, ein Wunschtraum des BMBK der Fachebene. Ähm, mhm. Das wäre dann ähm, eben auch durch die, Entsch für den Haushalt und den KTF aufzustellen oder auch umzusetzen. Ja? Das ist nichts, was äh, jetzt ähm, in naher Zukunft anstünde, aber was wir ja gemacht haben, ist die Impulsförderung aufzusetzen bis Ende nächsten Jahres und die ist nicht differenziert zwischen großen und kleinen Kommunen. Bewusst nicht. Mhm. Also schnell sein. Ja, okay. Mhm. <lacht> Das, das betrifft auch eine andere Frage, äh, die im Chat stand, wo gefragt wurde, was die Kommune tun kann, wenn erst ab 2024 die Verpflichtung aus dem Bundesland gilt, in dem Fall Niedersachsen. Also man kann ja jetzt schon äh, Fördermittel beantragen über die NKI. Ne? Seit 1.11. Mhm, steht genau. das Förderprogramm. Nur zum Verständnis, in dem Moment, wo die Verpflichtung greift, würde dieses Förderprogramm aber in dieser Form nicht mehr bestehen? oder? Das hat eine Sunset Clause bis Ende nächsten Jahres. Mhm, okay. Und es war die Idee zu sagen, wir wollen jetzt nicht äh, Attentismus, muss, verursachen. Ähm, Im Sinne von, wir bekommen zwar das Gesetz nicht, wir bekommen das Gesetz nicht fertig und alle warten darauf, ähm, bis sie in die Aktion gehen. Vor dem Hintergrund haben wir die Impulsförderung gestartet. Mhm, okay und eine letzte Frage würde ich jetzt noch mal aufrufen, weil sie besonders viele äh, Stimmen schon gekriegt hat. Muss der Klimaschutz nicht als kommunale Daseinsvorsorge und damit als kommunale Pflichtaufgabe aufgenommen werden, damit es sozusagen mehr mehr Kraft noch entfaltet als bislang. Ja, ähm, das ist etwas, was wir angemessen fänden und auch begrüßen würden. Allerdings äh, sind die Kommunen und die kommunalen Spitzenverbände und auch viele Länder in dieser Frage extrem zurückhaltend. Sie kennen die Problematik. Äh, das Erste, was ein Kommunalvertreter macht, wenn er neue Pflichtaufgabe hört, ist ein großes Schild aufstellen, auf gar keinen Fall. <lacht> Und das ist vor dem Hintergrund dessen, was äh, der Vergangenheit auch nachvollziehbar äh, Aus unserer Sicht äh, wäre das tatsächlich ähm, ein sinnvoller Weg, äh, der aber auch nicht leichter ist in der Umsetzung. <lacht> okay, gut, ich nehme auch da aber so ein bisschen Bewegung wahr. Wir, wir diskutieren darüber im, im Kreis zwischen Politik, Verwaltung und auch Wissenschaft. Also insofern okay. glaube ich, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen und wer weiß, wo wir da noch, wo wir da noch landen beim Thema äh, Pflichtaufgabe kommunaler Klimaschutz und Klimaanpassung und in der Ausgestaltung dieser Frage auch. Ja, Gut, Frau Della, ganz herzlichen Dank für diesen Überblick, für den Input. Ich würde es dabei für, für einen Moment belassen. Ähm, und denke, dass wir jetzt gut gewappnet sind äh, für die weitere Diskussion. Und damit übergebe ich jetzt an Sabine Drevis. Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank für diesen interessanten, kompakten Einblick in das, was das BMWK plant. Ich würde jetzt gerne einsteigen in das Panel, wo wir verschiedene Diskussionspartnerinnen noch eingeladen haben, ihre Sichtweise auf die Dinge hier vorzustellen. Wir haben einen Blickwinkel aus der Politik, aus der Energiewirtschaft, beziehungsweise Stadtwerke und aus der Wohnungswirtschaft und ich würde mal kurz gerne die Panelisten vorstellen und sie dann auch bitten, dass sie sich auch kurz mal sozusagen auf der Bühne zeigen. Wir haben da zum einen Frau Susanna Tausendfreund. Äh, Frau Tausendfreund ist erste Bürgermeisterin der Gemeinde Pullach äh, in Bayern in der Nähe von München. Sie bekleidet dieses Amt seit 2014 und wurde 2020 noch einmal bestätigt und zuvor war sie unter anderem Innen-, Kommunal- und Wohnungspolitische Sprecherin der Grünen. Fraktion im Bayerischen Landtag. Sie hat mit einem kommunalen Eigenbetrieb ein Wärmeprojekt umgesetzt, und zwar ein größeres Fernwärmenetz mit Geothermie. Das wird sie uns gleich präsentieren. Außerdem haben wir dabei Herrn Andreas Schmidt von der dort, vom Dortmunder Energieunternehmen DEW21. Herr Schmidt ist freundlicherweise kurzfristig eingesprungen für seinen Kollegen. Dafür schon auf jeden Fall schon mal vielen Dank. Er hat Elektrotechnik studiert und ist vor 30 Jahren bei der VEW AG eingestiegen, was der Vorläufer der DEW 21 war. Leitet seit 2000 den äh, Bereich Vertrieb Geschäftskunden und verantwortet den Betrieb von Strom, Gas und Wasser, aber auch Energielösungen wie Wärmecontracting, Fernwärme gehören zum Portfolio. Und er wird uns gleich äh, also die Sicht des Energieversorgers, DEW 21, auf diese Fragen ähm, präsentieren. Der dritte im Bunde ist Herr Jank, Reinhard Jank, der auch sehr kurzfristig eingesprungen ist, seit einem Tag ungefähr ähm, für die Wohnungswirtschaft sozusagen. Ähm, Herr Jank war bis 2011 äh, Leiter der Abteilung Energiemanagement bei der Volkswohnung Karlsruhe, seither ist der im Ruhestand, ist aber noch aktiv und zwar leitet er ein Forschungsprojekt, das sich LowEx im Bestand nennt, des Forschungsverbundes, das vom vom Fraunhofer ISE koordiniert wird. Und ist da sozusagen als jemand, der aus der Wohnungswirtschaft kommt, aber jetzt ein schwerpunktmäßig Energiethema behandelt und seither Aktiv ist sozusagen und auch da herzlichen Dank, dass Sie so spontan bereit waren einzuspringen. Also es war nicht leicht, einen Diskussionspartner aus der Wohnungswirtschaft zu bekommen. Das kann man dazu sagen und leider hat uns insgesamt die Initiative IW 2050 da zu dieser Veranstaltung, musste sie leider absagen. Aber umso toller, dass Sie jetzt da sind. Genau. Ich würde gerne jetzt zunächst Frau Tausendfreund bitten, das Projekt, Geothermie-Projekt in Pullach vorzustellen. Wie Sie das gemacht haben, das läuft ja schon ein bisschen länger und ob vielleicht aus, Ihrer, aus Ihrem Fall, ob es da auch Tipps gibt für andere Kommunen, Wärmenetze umzusetzen. Bitte, Frau Tausendfreund. Ja, ich greife äh, gleich die vielgestellten Fragen auf, was kann eine kleinere Kommune machen? Meine Kommune hat 9000 Einwohner. Also wir sind durchaus ein bisschen kleiner. Wir sind äh, geologisch, äh, auf äh, sitzen wir sozusagen auf einem Bodenschatz der tiefen Geothermie. Äh, und die Geothermie ist ein wichtiger Schlüssel in der Wärmewende. Äh, es gibt Untersuchungen, dass... Äh, in ganz Deutschland, ich glaube ein Drittel oder sogar bis annähernd, die Hälfte des Wärmebedarfs über die verschiedenen Formen der Geothermie gedeckt werden könnte. Im süddeutschen Raum mit dem Molassebecken haben wir natürlich da besonders gute Voraussetzungen. Ich war, bevor ich Bürgermeisterin geworden bin und auch in der Zeit, als ich Landtagsabgeordnete war, war ich schon lange im Pullacher Gemeinderat und habe die ganze Entwicklung äh, miterlebt, mitgestaltet. Und es ging eigentlich damit los, dass äh, wir im Bayerischen Landtag eine Fachtagung über Geothermie gemacht haben. Ähm, 2002 gingen dann äh, die ersten Überlegungen los. Dann äh, ist gegen viele Widerstände, soll denn eine Kommune sich sowas auftun, ist das nicht zu groß für eine Kommune, 2004 ging es dann, ging's dann richtig los und mit Probebohrungen ab 2005 ist Wärme dann geliefert worden. Das Projekt war eher klein angedacht mit zwei Bohrungen und nur die Versorgung von öffentlichen Gebäuden, drei Wohnsiedlungen, dem Bürgerhaus, der Feuerwehr und so weiter. Und es hat sich dann schnell herausgestellt, dass es wirtschaftlich sehr gut ist, wenn wir in die Breite gehen. Und in der Zwischenzeit haben wir die Situation, dass wir die Hälfte des Wärmebedarfs der ganzen Gemeinde über die Geothermie decken können. Wir haben im Nachgang noch eine dritte Bohrung gesetzt und haben jetzt vor, noch eine vierte Bohrung niederzubringen und ähm, es ist noch ein Zukunftsprojekt in Arbeit äh, mit einem neuen Claim, den wir uns sichern äh, konnten, äh, wo nochmal sechs weitere Bohrungen äh, niedergebracht werden, um, Pollach äh, liegt südlich von München, äh, auch äh, den Wärmebedarf äh, von München zu decken, äh, zu helfen und gleichzeitig unser Netz weiter auszubauen und abzusichern. Das Positive war, dass wir die GmbH allein als kommunale Gesellschaft gegründet haben. Wir haben keinen Dritten drin oder keinen, also die Gemeinde hat eine hundertprozentige Tochtergesellschaft, die das alles dann gestemmt hat und sich sehr gut entwickelt hat. Und somit können wir selber alles bestimmen. Und jetzt zeigt sich, dass wir die Preise die Wärmepreise auch sehr stabil halten können. Wo Und im Moment rennen uns die Kunden sozusagen die Türen ein. Sie wollen jetzt so schnell wie möglich angeschlossen werden. Und ja, Tiefengeothermie heißt bei uns Bohrungen in über 3000 Meter, 3500 Meter Tiefe. Dort hat das Wasser bei dem ersten Projekt ungefähr 100 Grad und bei dem neuen Projekt wird es ungefähr 130 Grad haben. Und wir haben auch bisher noch keine Abkühlungseffekte gehabt. Also das abgekühlte Wasser wird wieder äh, runtergeleitet. Äh, die Bohrungen sind unten relativ weit auseinander, ein paar Kilometer. Ähm, und äh, wir haben bisher keine Veränderungen feststellen können. Ja, vielen herzlichen Dank. Ähm, war, Sie waren mit Ihrem Input jetzt erstmal so weit am Ende. Ja, ich, denk, äh, ich, ich kann noch sehr, sehr viel mehr Ja, natürlich. Erzählen, zum Beispiel, dass wir jetzt äh, auch mit Hilfe dieser Gesellschaft äh, in die Windkraft einsteigen. Die Gesellschaft hat in der Zwischenzeit vor ein paar Jahren äh, das komplette Stromnetz übernommen. Ähm, wir bieten inzwischen Ökostrom an über diese Gesellschaft und äh, es ist wirklich wunderbar, dass wir diese Gesellschaft in kommunaler Hand haben und äh, hier die, äh, ja die Ressourcen sozusagen nicht, äh, also die, ähm, es bleibt in der, für die Region, äh, es bleibt in der Region, sagen wir mal so. Sie hatten gerade gesagt, Sie konnten die Preise stabil halten. Können Sie ein bisschen was sagen zu den Preisen für die Endkunden? Wie viel zahlen die? Äh, oh, ich habe mich jetzt mit den mit den Zahlen äh, nicht so intensiv beschäftigt, aber wir waren in der Vergangenheit, äh, also bevor die Preise so angestiegen sind, also vor dem vor dem Ukraine-Krieg waren wir vergleichbar mit anderen Energieträgern, manchmal ein bisschen drunter, manchmal ein bisschen höher. Jetzt mussten wir, weil wir auch die jetzige Redundanz, also wir müssen schon auch zuheizen, wenn mal eine Pumpe ausfällt, Reparaturarbeiten da sind oder Kältespitzen da sind. Wir müssen mit Öl noch zuheizen. Das würde sich mit dem neuen Projekt dann erübrigen, weil dann hätten wir zwei Projekte, die sich gegenseitig absichern. Also muss auch Ölpreis mit reingerechnet werden, so dass wir jetzt, ich glaube, um 10% Prozent im nächsten Jahr die, die Preise erhöhen müssen. Aber sonst, wie gesagt, vergleichbar oder sogar ein bisschen drunter. Und war das nicht am Anfang eine sehr risikoreiche Sache, eine Geothermiebohrung zu machen? War das unproblematisch, so etwas umzusetzen als kleine Gemeinde? Also, wir haben ja zu den Pionieren gehört. Da ging es schon mal los. Naja, wenn die Bohrung schief geht, kann man sowas versichern. Also eine Fündigkeitsversicherung. Wir haben dann zum Glück, dieses Risiko eingegangen und es ist gut gegangen. Aber natürlich muss man mehrere Millionen in die Hand nehmen. Äh, zunächst einmal für die Bohrungen. Aber äh, der Netzausbau ist natürlich auch teuer. Und äh, wir hätten uns, äh, also das ist im Grunde die Förderung äh, auch an die Politik, wir hätten uns mehr Förderung gewünscht, ähm, weil wir eigentlich, ist die Geothermie auch jetzt noch gegenüber anderen, Energieträgern benachteiligt. Nach welchem Programm wurden Sie denn gefördert? Also wie hoch war der Fördersatz? Ähm, Sie hätten meinen Geschäftsführer einladen müssen, der hätte <lacht> diese ganzen Fragen ganz präsent, aber wir haben schon immer äh, also günstige KfW-Darlehen bekommen und äh, auch äh, verlorene Zuschüsse bekommen, aber äh, nicht in einem Bereich von äh, ja in einem 10%, 15% äh, irgendwo in einem Bereich. Und die, die KfW-Darlehen, die waren natürlich dann äh, zinsgünstig. Aber Darlehen müssen auch zurückgezahlt werden. Ja, also ja zu eine Frage. Herr, Zahlen, äh, Daten, Fakten, ja. äh, kann ich vielleicht auf die Homepage von äh, unserer Gesellschaft verweisen. Es ist die IEP GmbH, innovative Energie äh, Pullach GmbH. Das kann man, denke ich, sich alles rausziehen. Ich kann auch gerne die Adresse nochmal in, in den Chat schreiben. Wunderbar. Ähm, Herr Krisch, Kritsch Entschuldigung, hat eine Frage an Frau Deller. Bitte. Hören Sie mich? Ja. Ja. Äh, vielen Dank. Äh, mich würde interessieren, es ist ja im neuen Energieeffizienzgesetz, äh, die Rechenzentren auch mit einem extra Paragraphen versehen und insbesondere da die Abwärmenutzung. Äh, wir sind gerade im Ansiedlungsprozess mit zwei Rechenzentren äh, und die gesamte Branche geht ja sehr stark gegen den aktuellen Referentenentwurf, so nach dem Motto, das ist alles nicht möglich wir wollen ja abgeben, aber es gibt keine Abnehmer. Was würden Sie uns denn als Kommune, 35.000 Einwohner und wirklich erheblicher Abwärmenutzung der Rechenzentren, da empfehlen beim Vorgehen? Also wir haben noch keine Baugenehmigung. Wir sind gerade im Prozess der, oder der Einreichung von den Betreibern für eine Baugenehmigung. Also im Kontext... Der kommunalen Wärmeplanung wäre es natürlich ähm, hilfreich, wenn man diese, wenn man eine Vorstellung dazu hätte, ähm, wie man diese Abwärme in einem Wärmenetz nutzen möchte, wo das Wärmenetz anliegt und ähm, wo ähm, in welchem Maße Sie genutzt werden kann. Das wäre sicherlich hilfreich. Zweitens, es gibt zwei Förderprogramme tatsächlich, auf die man zurückgreifen kann. Das ist einmal die also Energieeffizienz in der Industrie fördert für Antragsteller, also für das Industrieunternehmen oder für das Gewerbeunternehmen, in dem Fall die Rechenzentren die notwendige Infrastruktur, um die Abwärme auch zu nutzen. Und über die Bundesförderung effiziente Wärmenetze fördern wir die, die Anpassung des Wärmenetzes selbst, so dass die Abwärme, die ja auch unterschiedliche Temperaturen hat, haben kann, genutzt werden kann, genauso wie zum Beispiel die Möglichkeit, die Temperatur auch noch mal über großwarme Pumpen anzuheben. Im Energieeffizienzgesetz haben wir das bewusst schon mal, ähm, wir haben keine Verpflichtung zur Abwärmenutzung reingeschrieben äh, und insgesamt ist es äh, ganz interessant bei dieser Frage, die Rechenzentren sagen, ja wir würden gerne unsere Abwärme äh, loswerden ähm, und zwar auch auf äh, und dafür auch vergütet okay. werden, äh, finden aber keine Wärmenetze und auf der anderen Seite habe ich schon mit vielen Kommunen gesprochen, die gesagt haben, wir würden wahnsinnig gerne äh, die Abwärme aus Rechenzentren nutzen. Um ähm, äh, unsere, unsere Bürger mit Wärme zu versorgen. Also offensichtlich gibt es da äh, einige Schwierigkeiten, ähm, die zu beheben wären. Wir haben vor dem Hintergrund im Energieeffizienzgesetz aufgenommen, dass überhaupt erstmal zu benennen ist, welche Abwärmepotenziale also sind da und und und eine Informationspflicht dazu genommen und auch ja letztlich ähm, das geht in eine die Richtung einer einer Verpflichtung ähm, über was wir außerdem nachdenken ist äh, ähnlich wie bei der Geothermie im Übrigen ähm, über wo wir über ähm, Möglichkeiten zur Absenkung des Fündigkeitsrisikos nachdenken äh, auch für Abwärmeausfälle, die ja möglich sind, wenn die Produktion einbricht oder auch aus anderen Gründen Lösungen zu schaffen. Da sind wir allerdings noch nicht so weit, wie wir gerne wären. Ich würde gerne noch, auch wenn dazu jetzt keine Frage kam, einen Punkt sagen äh, zum Thema Geothermie. Äh, das ist natürlich ein großer Vorteil der Wärmenetze, dass man die äh, Geothermie nutzen kann und da gibt es eine deutliche Verbesserung der äh, Förderbedingungen im Rahmen der Bundesförderung effiziente Wärmenetze. Äh, wir fördern dort äh, erstens 40 Prozent, zweitens haben wir keine, äh, es muss nichts zurückgezahlt werden, wenn die Bohrung nicht wündig ist und wir haben keine Obergrenze für die Bohrungen, die abgetäuft werden müssen. Also das ist eine deutliche Verbesserung. Ich hoffe, das war das war natürlich, Herr Ritsch, eine, eine recht pauschale Rückmeldung des Bundesministeriums zu den Instrumenten, die wir anbieten, um die Abwärmenutzung zu unterstützen. Spezifischere Fragen sind da sicherlich sind wahrscheinlich auch tatsächlich direkt mit den mit den Rechenzentren bei Ihnen vor Ort zu klären. Vielen Dank. Äh, mir hat die antwort sehr weitergeholfen es wäre nett wenn man die beiden äh, förderprogramme vielleicht als link noch mal posten könnte äh, aber wenn ich sie richtig verstehe dass dieser Referentenentwurf wird ja umgesetzt, oder? Also ich Sie wissen, wie es ist mit Referentenentwürfen. Die müssen ja. äh, durchs Kabinett und durchs Parlament. Okay. Aber ich sag mal, wenn, wenn, wenn durchs Kabinett und Parlament der äh, Lauf gewährleistet ist, dann kann man schon davon ausgehen, dass es das im ersten Halbjahr 2023 verabschiedet ist, oder? Äh, das befindet sich im Einklang mit unseren Plänen, aber wir können natürlich nicht dem ähm, Gesetzgeber vorgreifen. Okay, ja, danke. ganz vielen Dank. Das ist natürlich eine Frage, die alle interessiert. Vielen Dank, Herr Kritsch. Ich würde doch jetzt den Herrn Lüdemann hier die Frage stellen, weil er um 18 Uhr weg muss und Frau Deller auch deswegen. Also die Frage, ich stelle sie jetzt mal selber. Was meinen die ExpertInnen zur Nutzung von Pelletheizungen in kommunalen Gebäuden? Und ich glaube, das ist ja auch eine, eine gute Frage eben an Frau Deller und sicherlich auch noch mal an Frau Tausendfreund. Wenn man es langfristig betrachtet, sehen wir grundsätzlich Biomasse, ob Pellet oder nicht, im Wärmebereich tatsächlich als eine Möglichkeit für schwer zu dekarbonisierende Gebäude, die nicht dekarbonisiert werden können durch andere erneuerbare Energien. Hintergrund Nachhaltigkeitsanforderungen an die Biomasse ähm, und ähm, Knappheit nachhaltiger Biomasse insgesamt und die Tatsache, dass es in manchen, also dass Brennstoffe insbesondere in der Industrie und äh, auch im Verkehr oder im Flugverkehr gebraucht werden äh, und weniger in der also dass es in der, im, in, in der Gebäudewärme Alternativen gibt zu Brennstoffen in sehr vielen Fällen, insofern nur für die in Anführungszeichen Problemgebäude. Äh, wir verbieten die Nutzung von Pellets nicht, ähm, aber wie gesagt, äh, unsere Wirtschaftlichkeitsüberlegungen gehen eher in Richtung Wärmepumpe und Wärmenetze. Und dort würden wir Biomasse auch tendenziell in der KWK-Nutzung sehen und nicht nur als Heizwerk. Ja, vielen Dank, Frau Tausendfreund. Das kommunale Gebäude waren direkt angesprochen. Wie sehen Sie das? Ja, also den Pelletheizungen würde ich immer den Vorzug geben vor Gas und Öl auf alle Fälle. Wir haben äh, auch ein Beispiel bei mir in der Gemeinde. Das ist ein etwas abseits gelegener äh, kleiner Gewerbepark. Das war früher mal unten an der Isar entlang äh, ein äh, äh, Gewerbepark von von von Eon, den wir erwerben konnten. Und dort haben wir die Heizung dann mit dem kleinen Netz für die vier Gebäude äh, mit einer mit einer Hackschnitzelheizung äh, dann ausgestattet. Äh, das läuft eigentlich sehr gut. Pellets hätten wir auch nehmen können, aber wir haben auch kommunalen Wald und da fällt auch Holz an und dann haben sich die Hackschnitzel einfach noch besser angeboten. Selbst hatte ich eine Pelletheizung im eigenen Haus, als es noch hieß, ja, bis dahin kommt die Geothermie nie, aber inzwischen bin ich da auch an der Geothermie jetzt angeschlossen. Also Vorrang vor fossilen... Energieträgern auf alle Fälle. So, Herr Schmidt, jetzt sind Sie dran. Es geht um den kommunalen, mehrheitlich kommunalen Energieversorger DIW 21 in Dortmund, der eigentlich bis dato ja auch eher sozusagen fossile Infrastrukturen hat, sowohl in der Fernwärme, ein relativ großes Fernwärmenetz und auch ein Erdgasnetz. Wie schaffen Sie denn bis 2035 tatsächlich aus der CO2-Produktion auszusteigen? Also wie schaffen Sie Klimaneutralität 2035? Sie hatten mir im Vorfeld erzählt, Erzählt, dass tatsächlich der Stadtrat von Dortmund diese Zielvorgabe gemacht hat. Ganz genau. Ja, vielen Dank, Frau Drewes, erstmal für die einleitenden Worte. Ich habe da mal drei Bilder mitgebracht, an denen ich das vielleicht ganz gerne erläutern möchte. Zum einen, wenn man eine Seite weitergeht, sieht man, wir haben uns als Dortmunder Energie- und Wasserversorgung bereits vor einigen Jahren eine umfangreiche Nachhaltigkeitsstrategie auferlegt orientiert an diesen an den 17 Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen. Da geht es natürlich um ökonomische, soziale und ähm, aber vor allen Dingen auch um ökologische Ziele. Man sieht hier unsere CO2-Fracht des Jahres 2015. Jetzt ein bisschen verschoben, aber ganz links auf dem Bild. Ähm, unser Ziel ist es, bis 2035 klimaneutral zu werden. Man sieht auch im normalen Geschäft, man sieht hier 2020, ist das natürlich noch ein sehr weiter Weg. Das bezieht sich bei uns, sieht man rechts auf dem Bild, so um Themen, natürlich Netzbetrieb, Stromversorgung, Wasserversorgung, Verwaltung. Das sind aber eher die kleinen Baustellen. Der größte Hebel ist das Thema Wärme und das Thema Wärme sind wir angegangen, mit dem Thema Ausbau der Fernwärme und vor allen Dingen Umstellung. Das sieht man auf dem nächsten Bild ganz gut. Wir kommen historisch aus aus einem Fernwärmenetz, was wir betreiben seit Anfang der 50er Jahre, Gasbetrieben, Dampfnetze, also ich nenne es mal Steinzeittechnik. Wir haben ab 2018 ungefähr 130 Millionen investiert, um die Technik zu ändern, aber vor allen Dingen auch die Quelle zu ändern. In der Form waren wir in der glücklichen Lage, auf ähm, industrielle Abwärme zurückgreifen zu können und haben damit, und man sieht das hier sehr schön, in diesem Jahr den Weg geschafft, um 80 Prozent den CO2-Ausstoß zu minimieren. Das ist ein gewaltiger Hub. Das sind ungefähr 45.000 Tonnen pro Jahr, sprich 80 Prozent. Und äh, unser Ziel ist natürlich, dort weiterzumachen. Ähm, das bedeutet, wir wollen auf jeden Fall auch dort noch Biomasse und ähnliche Techniken zusätzlich einsetzen, um damit einen großen Schritt nach vorne zu gehen. Ähm, natürlich ist in so einer Stadt wie Dortmund mit 300.000 Einwohnern ähm, eine sehr dichte Bebauung und äh, wir setzen dort auch auf ein weiteres Tool, was man auf der nächsten Seite ganz gut sieht. Ähm, wir haben extra ein Wärmetool entwickelt. Ähm, um wirklich zu gucken, wie können wir auch das Thema Fernwärme weiter nach vorne treiben. Hier ist mal skizziert die Dortmunder Innenstadt, das dunkelblaue, da sehen Sie, das sind die, die bestehenden Fernwärmenetze. Hellblau, zum Teil etwas schwer zu erkennen, unsere Erweiterungsprojekte. Also unser klares Ziel ist es, von ungefähr 10% Wärmeanteil auf 30% Prozent zu kommen. Und man sieht hier in dieser Wärmekarte auch ganz klare Wärmecluster. Das sind die dichten Altbaugebiete äh, in den Innenstadtbereichen, aber auch in den Randbereichen. Diese kleinen Felder sind immer so 30 mal 30 Meter Quadrate und unser Ziel war es, verschiedenste Daten zu verschneiden. Ähm, das heißt, wir haben uns die zugängliche Gebäudedaten, Gebäudealter, Größe, aber auch mit Netzdaten, die wir haben, Versorgungsdaten. Wo haben wir Gasversorgung, wo gibt es andere Quellen verschnitten? um wirklich zu sagen, das ist für uns eine, ich nenne es mal digitale Heatmap, mit der wir den Ausbau nach vorne treiben wollen. Denn ähm, wir haben da noch ein großes Thema, denn 70 Prozent ungefähr der Dortmunder Dortmunderinnen äh, sind halt gasversorgt. Das vielleicht so als kleiner Überblick. Äh, unser Ziel ist es, dort weiterzumachen, wobei natürlich Fernwärme nur ein kleines Thema ist. Ja, wie schaffen Sie es denn, regenerative Wärmequellen zu erschließen? Also ähm, werden Sie da auch in neue Netze, äh, zum Beispiel nach dem Bundesprogramm Effiziente Wärmenetze, das Frau Deller erwähnt hat, mhm. äh, Netze na, äh, in der Richtung ähm, bauen? Ähm, und wie schaffen Sie, das ist ja eins der Schlüssel dafür, eine weitere Temperaturabsenkung also, im großen Fernwärmenetz? Mhm. Also wir haben... Äh, zum einen das Fernwärmenetz, wie gesagt, ist nur ein Teil. Wir haben aber auch in der Vergangenheit schon sehr viel mit Nahwärmenetzen gearbeitet. Natürlich immer noch fossile Qualität, BRKW-Technik, aber da werden wir zunehmend übergehen in Richtung Wärmepumpentechnik. Wir arbeiten mit einem Partner zusammen, wo wir auch verschiedene andere Wärmequellen uns für uns erschließen. Das ist zum einen simples Beispiel Aquathermie. Es gibt halt sehr viele Abwasserleitungen, die man sehr gut nutzen kann. Aber äh, Geothermie ist natürlich ein Punkt. Wir sind eigentlich nicht mit der tiefen Geothermie unterwegs, weil äh, da sind wir im Ruhrgebiet doch durch den Bergbau etwas geschädigt, will ich mal sagen. Aber dafür reden wir auch von Nutzung von grobem Wasser. Das ist dann wiederum der positive Anteil dabei. Das heißt, wir müssen auch gucken und das auch abgleichen mit, mit vorhandenen Stromnetzen, und ein wichtiger Teil dabei ist natürlich auch das, was die Frau Deller eben erwähnt hat, das Thema kommunale Wärmeplanung, weil wir da auch einen engen Schulterschluss mit der Stadt Dortmund suchen, die ja auch das 2035er Klimaziel hat. Ich würde jetzt übergehen zu Herrn Jank, Reinhard Jank. Ich hatte ihn vorgestellt, er ist sozusagen unser Vertreter aus der Wohnungswirtschaft hier. Und ich würde gerne wissen, welche Klimastrategie verfolgt denn das Projekt LOEX im Bestand? Und was ist aus Ihrer Sicht, weil Sie ja auch in der Wohnungswirtschaft tätig waren, denn eigentlich der Beitrag der Wohnungswirtschaft zur Klimaneutralität? Ja, wie Frau Dreves ja schon gesagt hat, bin ich im Ruhestand und habe vor diesem Ruhestand für die Volkswohnung Karlsruhe gearbeitet, wo ich der Energiebeauftragte war und war ich zuständig für die Optimierung im Energiebereich allgemein und speziell für, für, sagen wir mal, fortschrittliche Sanierungsprojekte in unserem Bestand, zuletzt im Ortsteil Rindheim wo wir ungefähr 35 Mehrfamilienhäuser innerhalb von wenigen Jahren mit 1000 Wohnungen energetisch optimal saniert haben. Mit einem Aufwand von circa 70 Millionen Euro. Äh, bei diesem Projekt, das abgeschlossen ist, äh, wurde die CO2-Emission von ausgehend von 60 Kilogramm CO2 pro Quadratmeter reduziert auf unter 10 Kilogramm CO2 pro Quadratmeter. Das war sozusagen der Erfahrungshintergrund. Ähm, auf dem Frau Treves sich bezieht, indem sie mich dann äh, gefragt hat, ob ich nicht noch etwas mehr über diese Projekte der Volksschonung erzählen kann, trotz meines Ruhestandes, äh, indem ich allerdings immer noch für, für noch laufende F&E-Projekte der Volksschonung tätig bin, weil es einfach schwierig ist, äh, in diesem Bereich Nachfolger zu finden, für Leute, die in Pension sind. Ähm, ich habe mit Frau Treves ausgemacht, dass ich vier Thesen hier formuliere und eine beschäftigt sich mit dieser Frage der, der Low-Carbon-Projekte, die Sie angesprochen haben. Die erste dieser Thesen beruht auf diesem Projekt hier in Rindheim mit diesen Sanierungen. Da ist meine These als Ergebnis dieser Erfahrungen, dass solche Bestandsgebäude, die in Rindheim waren aus den 50er, 60er Jahren, dass solche Bestandsgebäude nicht maximal, sondern optimal energetisch saniert werden sollen, um nicht überflüssig Geld zu verschwenden, das einem dann anderswo fehlt. Das Ergebnis einer solchen optimalen Sanierung wäre dann ungefähr ein 3-Liter-Gebäude und kostet auf der Basis der Erfahrungen dieser Gebäude in Rindheim so ungefähr 150 Euro pro Quadratmeter energetische Sanierung. Der Heizenergiebedarf liegt dann also bei ungefähr 30 Kilowattstunden pro Quadratmeter ausgehend von vielleicht 130 Kilowattstunden äh, plus Warmwasserbedarf. Äh, die Einsparungen an Nutzwärme liegen dann insgesamt bei 50, 60 oder sogar mehr Prozent. Und diese Maßnahmen sind bei anstehenden Gaspreisen von 12 Cent pro Kilowattstunde wirtschaftlich. Das war meine These 1. Aus also der These 1 folgt direkt These 2. Auch die Energieversorgung muss optimiert werden. Für Städte heißt das entweder der Anschluss an eine dekarbonisierte Fernwärme oder an ein Energiesystem, das lokale erneuerbare Energien koppelt mit Energieeffizienztechnik. Und die Energieeffizienztechnik, das, das fällt unter die Kategorie Low-Carbon-Technologien. Low-Carbon ist für Ingenieure, äh, äh, ein tägliches Boot sozusagen. Für Nicht-Ingenieure ist es aber etwas schwierig zu erklären. Da geht es um verschiedene Energieformen und Exergie. Da will ich aber jetzt nicht eingehen, sondern sehr verkürzt kann man sagen, Low Carbon heißt eigentlich, ich brauche Niedertemperatursysteme, sowohl im Heizbereich als auch im Erzeugungsbereich von Nahwärme. Und äh, diese Art von Energiesystemen, über die rede ich gerade, wenn ich jetzt über so eine Kopplung von lokalen, erneuerbaren Energien mit energieeffizienten Technologien rede. Eine ideale Kombination wäre zum Beispiel ein kleines oder mittleres BHKW plus eine Elektrowärmepumpe plus eine Photovoltaikanlage mit Energiespeichern und Spitzenlastkessel. Und das alles kombiniert mit einer hoffentlich möglichst smarten Regelung. Das wäre sozusagen meine ideale Kombination für ein solches Projekt. Äh, mit so einem System... Könnte man oder kann man, äh, tun wir ja in einem laufenden Projekt in Karlsruhe, kann man Primärenergieaufwandszahlen erreichen von unter 0,40 Kilowattstunden Primärenergie pro Kilowattstunde thermisch. Für diejenigen, die da drin sind in dem Feld und denen das was sagt, heißt das, wir sind da mit diesem System besser als eine normale Kraft-Wärme-Kopplungs-Fernwärme, äh, die üblicherweise in den, in den Städten äh, vorhanden ist. Also man erreicht mit diesem System nochmal ungefähr 50% Prozent oder mehr Energieeinsparung oder auch CO2-Einsparung im Vergleich zu einem Ausgangszustand. Dann ist man also in der Summe optimale Sanierung und optimales Energiesystem bei ungefähr 75% bis 85% Prozent Energie- und CO2-Einsparung als optimales äh, Konzept. Ähm, so ein kompliziertes Projekt hat natürlich ein paar Probleme. Es ist komplex und teuer. Ferner gibt es dort heute noch Performance-Probleme und, vielleicht am wichtigsten, es gibt einen Mangel an verfügbaren Fachkapazitäten, um solche Konzepte zu entwickeln und umzusetzen. Die Lösung dieser Probleme wären nach unserer Erfahrung in Karlsruhe erstens ein Quartiersansatz, also Übergang zu, zu einer kritischen Masse statt, anstelle zu Einzelgebäuden, dann ein möglichst eine Standardisierung dieser Komponenten, die es heute überhaupt noch nicht gibt, und eine Auslagerung eines solchen komplizierten Energiesystems vom Wohnungsunternehmen, das dann nicht die Kompetenzen hat, normalerweise an einen externen Kontraktor, der, der so ein kompliziertes System dann umsetzt. Das wäre sozusagen meine These 2, die also die These 1 und die These 2 mit der Energiegebäudesanierung und der Energieversorgungssanierung, Optimierung koppelt. Meine These 3 wäre... Ähm, leider ist Frau Deller jetzt ja nicht mehr da, äh, wäre gerichtet an die aktuelle energetische Regulierung, die sich in den letzten 20 Jahren zu einem Ungetüm an Regelungsvorgaben äh, entwickelt haben und die nach meiner Meinung radikal vereinfacht werden müsste, äh, so, dass man nur mehr den CO2-Preis und einen Stromleistungsmarkt als Rahmen äh, festlegt und äh, an deren Stelle das vorhandene EEG und die KWK-Gesetze, die nach wie vor Geltung haben, dass man die einfach abschafft. Das würde die Regelungen erheblich vereinfachen und das würde auch erhebliche Hemmnisse, die sich daraus ergeben haben, in den letzten Jahren dann entsprechend reduzieren. Das wäre meine dritte These. Meine vierte These ist, dass mit allen diesen Maßnahmen, die ich jetzt gerade erwähnt habe, eine wirkliche CO2-Neutralität nicht erreichbar ist. Wenn man das erreichen will, dann muss ich eine, zu einer disruptiven Technik übergehen, nämlich zur Einführung von Wasserstofftechnologien. Wasserstoff ist aber auf absehbare Zeit nicht verfügbar, jedenfalls nicht für den Wohnungssektor. Daher ist meine, meine These, man sollte das Ziel einer echten CO2-Neutralität im Wohnungssektor vorerst aufgeben und nicht anstreben äh, und sich begnügen mit diesen optimalen Maßnahmen, die ich meinen, in meinen beiden ersten Thesen 1 und 2 beschrieben habe, um mittelfristig CO2-Ziele im, um im Bereich von etwa 80 bis 85 Prozent zu erreichen. Das auch wirtschaftlich einigermaßen verkraftbar für unsere Mieter. Und dann warten, ob äh, aus den Wasserstofftechnologien hier Potenziale entwickelt, entwickelt werden im Laufe der nächsten Jahre, die dann mittelfristig eventuell im Wohnungssektor auch eingesetzt werden können. Ja, vielen Dank, Herr Yang. Das ist natürlich jetzt eine provokante These, die es sich lohnt, eigentlich gleich aufzugreifen, weil sie ja im Prinzip jetzt aus der Perspektive der Wohnungswirtschaft ja die Klimaziele der Bundesregierung im Prinzip in Frage stellen. Das haben wir aber durchaus schon auch ein bisschen beobachtet, dass es da so eine Tendenz gibt. Das wird normalerweise nicht so deutlich gesagt, aber es ist so ein bisschen immer Zweifel. Ja, können wir denn überhaupt Klimaneutralität schaffen? Weil die Kosten so extrem sind und ich würde ganz gerne da gleich überleiten zu einer größeren Frage, die wir hier diskutieren wollten: Ist es denn jetzt nicht eigentlich an der Zeit, dass man von den Zielen her, also das ist ja relativ klar beschrieben worden, auch von Frau Della, dass es eben diese zwei Pfade gibt, also Sanierung und Wärmepumpe oder man äh, man konzentriert sich auf Wärmenetze. Das ist dann eben ähm, eine andere Art, also das Ganze von der Wärmebereitstellung aus anzugehen und eben klar sich von diesem äh, äh, Dogma, sage ich jetzt mal, oder von von dem äh, von der Prämisse der Technologieoffenheit zu verabschieden? Also das wäre jetzt mal eine Frage. Sie haben ja schon gesagt, Sie sehen auch den Wasserstoff nicht. Aber warum sehen Sie nicht, wenn man jetzt Wärmenetze, entsprechende Wärmenetze hat, die ja auch Dekarbonisierungspotenziale bieten, dass man insgesamt dieses Ziel dann schaffen kann? Ja, also Punkt eins, Wärmepumpen, die sind ja jetzt der große Hype auch berechtigt, zumindest äh, im Bereich der Einfamilienhäuser oder der kleinen Verbraucher. Im Bereich der Bestandsgebäude, das ja mein Thema ist, ist es mit den Wärmepumpen sehr viel schwieriger, weil wir Temperaturprobleme haben, äh, erstens, und zweitens, weil die Wärmepumpen äh, in diesem Bereich bis jetzt und auch auf absehbare Zeit viel zu hohe Stromkosten haben. Äh, das heißt, die werden all, nur als eine äh, ähm, Wärmepumpe, die monovalent ein, ein Mehrfamilienhäuser, Mehrfamiliengebäude versorgen soll, werden die einfach nicht wirtschaftlich sein. Daher diese Kopplung, die ich vorhin erwähnt habe, mit der man erreichen kann, dass der Strom, den die Wärmepumpe benötigt, nicht zu 100 Prozent, nur, sondern nur zu einem Teil aus dem Netz bezogen werden muss und stattdessen aber lokal durch ein lokales BHKW und durch die lokale Photovoltaikanlagen bereitgestellt werden kann. Damit kann ich einen Mix von, von Strom für die Wärmepumpe produzieren. Die ja, der zu, einem, zu einer wesentlichen Absenkung des Strompreises führt und der dritte Punkt, der da Schwierigkeiten macht bei dieser Art von Einsatz von Wärmepumpen, ist, dass in Quartieren, bei denen jetzt ja große Wärmepumpen mit entsprechend entsprechendem Stromverbrauch eingesetzt werden müssten, dass da die Stromnetze in diesem Quartier dafür nicht ausgebaut sind, um so große zusätzliche Verbraucher hier anzuschließen. Auch das ist noch ein Grund, warum man auf die lokale Erzeugung umsteigen sollte, besser als auf diese, diesen Strombezug aus dem Netz. Wenn man das aber tut, dann muss man das gesamte System optimieren. Und das heißt, ich kann so komplizierte teure Systeme eigentlich nur auf die Grundlast auslegen. Und dann brauche ich immer noch einen Spitzenlastkessel und der wird nach heutigem Stand im Allgemeinen mit Erdgas betrieben werden. Das heißt, ich komme nicht vollständig weg. Die Botschaft ist also, 70, 80, ja 85 Prozent CO2-Einsparung, das heißt ja von, sagen wir mal, 60 Kilogramm CO2 pro Quadratmeter auf unter 10 Kilogramm CO2 pro Quadratmeter, das kann man schaffen, technisch. Es ist auch wirtschaftlich absehbar, verkraftbar, insbesondere wenn wir jetzt über ein relativ hohes Energiepreisszenario nachdenken müssen. Also das geht alles ohne disruptive Techniken. Aber wenn ich wirklich von da zur CO2-Neutralität will, dann ist das nochmal ein riesiger neuer Schritt mit einem relativ geringen zusätzlichen Kosten, also von 85 Prozent auf 100 Prozent, der sehr viel Geld kostet. Und da ist das Petitum in der Wohnungswirtschaft allgemein vor all den Schwierigkeiten, die wir haben bei dieser Umsetzung von komplizierten äh, Energietechnologien, dass man sagt, man soll das Kind nicht mit dem Bad ausschütten und erst zufrieden sein. Wenn man 80 Prozent schafft und wenn man in 20 Jahren Wasserstoff wirklich haben sollte und der auch preisgünstig da ist, dann ist es ja relativ einfach, zum Beispiel ein BHKW umzustellen von Erdgas auf Wasserstoff. Aber da würde ich einfach drauf warten. Ja, vielen Dank. Ich würde jetzt gleich an meinen Kollegen Robert Riechel nochmal übergeben mit der Frage, was Wärmeplanung eigentlich bewirken kann und wie die Zusammenarbeit zwischen Wohnungswirtschaft und Energiewirtschaft sein könnte. Aber eine Frage aus dem Bereich Wohnungswirtschaft aus dem Publikum würde ich ganz gerne hier noch stellen. Und zwar war die Frage, ob das nicht eigentlich ein Problem ist, dass die Wohnungsgesellschaft die hohen Heizkosten ja auf die Mieter abwälzen können und deswegen gar keinen Anreiz haben für die energetische Gebäudemodernisierung. Wie kann man dem entgehen? Ist es überhaupt so? Die andere Frage wäre natürlich auch die Modernisierungskosten können ja auf die Mieter umgelegt werden, was ja auch ein Problem ist. Also wie, wie beobachten Sie das also aus den Wohnungsbaugesellschaften, Wohnungsunternehmen, mit denen Sie zu tun hatten? Wie lösen Sie dieses Problem? Also äh, ich komme ja aus der Volkswohnung in Karlsruhe, städtisches Wohnungsunternehmen. Mieter sind eher aus dem äh, Low-Income-Bereich. Die haben bis vor einem Jahr äh, Wärmekosten gehabt äh, im Bereich von 500 bis 800 Euro pro Jahr, je nach Größe des Gebäudes und je nach, je nach Effizienz. Die hätten jetzt bei den heutigen Energiepreisen 2000 Euro äh, und das sind Low-Income-Mieter. Das ist völlig unmöglich, dass diese Leute oder die meisten dieser Leute sich so eine eine solche Heizungskosten leisten können. Das heißt also, es ist im, im direkten Interesse der Wohnungswirtschaft, dafür zu sorgen, dass die Mieter mit ihren Energiebedarfs- oder Energiebedarfsdeckungskosten da nicht überdimensional belastet werden müssen. Allgemein. Und in so einer städtischen Wohnungsgesellschaft wie in Karlsruhe speziell. Wir sind eine städtische Wohnungsgesellschaft mit einem Aufsichtsrat vom Gemeinderat. also Die sorgen schon selber dafür, dass die Volkswohnung hier Mieten, Warenmieten in dem Fall anbieten kann, die für diese Mieter, die bei uns Wohnungen suchen, auch wirklich verkraftbar sind. Das ist unbedingt. Da kommt gar kein Weg vorbei. Sonst enden wir in einem Chaos. Ja, vielen Dank. Ich übergebe jetzt an Robert Riechel. Ich glaube, da kannst du gut ansetzen. Das glaube ich auch. Ganz herzlichen Dank für die bisherige Diskussion. Sehr spannend. Ich würde gerne noch mal das Panel. Wir haben ja drei Personen auf dem Panel so ein bisschen, sollen wir mal breiter noch mal jetzt ansprechen. Wir haben ja jetzt die besondere Situation, oder das haben wir so so uns überlegt im Vorfeld, dass wir drei verschiedene Perspektiven jetzt hier auf dem Panel haben. Einmal die Kommune. Einmal die Wohnungswirtschaft, einmal der Energieversorger. Und damit haben wir, wenn man so will, die Schlüsselakteure für die Umsetzung der Wärmewende ähm, an, an Bord. Und meine These wäre, dass aber die Zusammenarbeit vielleicht bislang noch nicht immer so gut geklappt hat, wie es in Zukunft notwendig sein wird. Und das wäre jetzt eben die erste Frage, die ich äh, an alle drei Panelisten auch gerne stellen möchte. Äh, wie sehen Sie äh, sozusagen die Zusammenarbeit mit den anderen beiden Akteursgruppen. Ja, also wie alle, haben Sie bislang das erlebt, zum Beispiel als Kommune, vielleicht fangen wir an mit Frau Tausendfreund wieder, die Zusammenarbeit mit der Wohnungswirtschaft einerseits, sind die bereit, auch äh, in die Sanierung zu gehen und mit äh, mit den Energieversorgern andererseits, da haben Sie eine spezielle Situation. Das haben Sie sich schon angedeutet. Aber das, das wäre meine Frage und vielleicht beginnen wir mit Frau Tausendfreund und dann, äh, damit wir so ein bisschen mehr diese die Kooperation, die notwendig ist zwischen den Schlüsselakteuren in der Wärmewende, dass wir die so ein bisschen aufs Korn nehmen? Also ein bisschen was kann ich aus der Wohnungswirtschaft in meiner äh, Gemeinde sagen. Äh, wir haben das Glück, dass äh, schon in den 50er Jahren äh, ein kommunales Wohnungsunternehmen gegründet wurde, zusammen noch mit äh, mehreren Firmen, aber die Gemeinde ist hier äh, die Mehrheitsgesellschafterin. 600 Wohnungen ungefähr, ein paar sind in meiner Amtszeit noch dazugekommen und von daher kann hier die Gemeinde auch einen, einen hohen Einfluss ausüben, aber es war klar, dass die, die, die Häuser, dass die Häuser nach und nach energetisch saniert werden müssen und es war bei dem Geothermieprojekt auch von Anfang an klar, dass diese drei Siedlungen ähm, ziemlich am Anfang schon angeschlossen worden sind. Also da hat die Zusammenarbeit hervorragend äh, geklappt. Äh, natürlich ist es äh, für die, für die Bewohner äh, auch ein bisschen anstrengend, wenn äh, dann die Bauarbeiten, die Anschlussarbeiten sind und äh, auch die Sanierungsmaßnahmen sind, weil ich kann ja, ich muss die äh, energetische Sanierung ja machen, wenn in bewohntem Zustand äh, bei den einzelnen Häusern machen. Äh, mit der Wärmesanierung sind wir noch nicht ganz durch, ist dann auch nicht nur eine finanzielle Frage, sondern auch eine Kapazitätsfrage. Und natürlich, die, die, die Wohnungsbaugesellschaft Pullach muss aus sich selbst heraus äh, leben können. Also äh, da funktioniert es nicht, dass äh, die Gemeinde da Geld gibt oder äh, man in große Vorleistung äh, geht, äh, sondern es muss natürlich äh, alles wieder aus den Mieten, Mieten erwirtschaftet werden. Aber äh, äh, wir haben jetzt nicht den Fall, dass äh, wir überlegen müssen, äh, lieber äh, halten wir die Mieten äh, niedriger, aber dafür sind die Nebenkosten äh, Höher, sondern da tun wir schon äh, Gesamtdenken. Mhm. Und äh, wir können auch äh, die Mieten bei uns, bei Neuvermietungen des alten Bestandes, wir haben auch noch alte Mieten, äh, sind wir jetzt bei 11 Euro, den Quadratmeter Kaltmiete. Und bei den zwei neuen Gebäuden haben wir äh, auf 12 Euro festgeschrieben. Auch das geht gerade noch äh, wirtschaftlich. Auch mit einem Neubau und äh, das ging nur deshalb, weil äh, es in Bayern da seit ein paar Jahren ein sehr gutes Förderprogramm gibt, wo 30% Prozent Zuschuss gegeben wird für alles. Also für die, für die Grundstückskosten, für die Planungskosten, für, äh, für den Bau. Und damit äh, waren wir in der Lage, auch bei den Neubauten äh, mit 12 Euro reinzugehen. Mhm. Okay, Danke, Frau Tausendfreund. Ich frage mal weiter bei Herrn Schmidt. Auch bei Ihnen ist ja die Frage, wie klappt die Zusammenarbeit einerseits mit der Kommune Dortmund, andererseits auch mit der Wohnungswirtschaft. Wenn die Wohnungswirtschaft sagt, wir können nicht gerade nicht so viel sanieren, dann bleibt der äh, Energiebedarf ja insgesamt höher äh, im Wärmebereich. Das heißt, Sie müssten mehr Wärme bereitstellen und zwar zukünftig erneuerbare Wärme. Das heißt, es ist schon eine entscheidende Frage, wo tariert man sich aus? Ja? Wie viel sozusagen wird vom Wärmebedarf abgeknapst und wie viel kann erneuerbar dann eingespeist werden? Wie sieht es bei Ihnen da aus in Dortmund? Ja, wir haben in Dortmund eine sehr gemischte Struktur, ähm, einen erheblichen Wohnungsbaubestand äh, von regionalen, überregionalen Wohnungsgesellschaften. Ähm, wir sehen ganz deutlich, dass es, ich sag mal, in den letzten drei Jahren einen erheblichen Hub gab, äh, wo viele Wohnungsgesellschaften, die ja, Dortmund ist jetzt nicht die reichste Stadt und hat auch äh, sehr sehr gemischtes soziales Publikum, wo aber gerade in den Wohnungsgesellschaften auch nicht die sozial stärksten wohnen und natürlich das Thema Miete und Miethöhe immer zu Diskussionen geführt hat. Aber entscheidend ist, dass jetzt, wir sehen jetzt ein massives Umdenken. Sehr viele der Wohnungsgesellschaften kommen aktiv auf uns zu. Und äh, ich komme zwar immer wieder auf das Thema Fernwärme, aber am Ende des Tages reißt man uns dort Fernwärmeanschlüsse aus den Händen, weil das geht natürlich einher mit dem Thema Gebäudesanierung und ein sehr guter Primärenergiefaktor von 0,2 hilft natürlich, gerade auch bei den Sanierungsmaßnahmen wiederum Kosten einzusparen. Und deshalb gibt es Entscheidungen, die in den letzten zwei Jahren getroffen wurden, sind viele Gesellschaften konsequent umzustellen und überall dort an Nah- oder Fernwärmenetze ranzugehen, wo es die Möglichkeit gibt. Das heißt, die Zusammenarbeit ist, ich sag mal, wesentlich besser geworden. Das Gleiche trifft auch die Kommune bei uns, weil wir haben gleiche Ziele, wir haben sehr viele Überschneidungen, wir liefern auch da sehr viel Wärme und wir sehen, ja, dass über das Ziel zwar die, die Kontakte sich verbessern, aber da muss ich leider auch ab und zu sagen, dass die kommunale Zusammenarbeit, dass es halt ein sehr langer Prozess ist dort auch dieses Ziel wirklich umzusetzen. Aber wir sehen zumindest, dass dort auch erste Impulse gesetzt werden. Und wir halten die Zusammenarbeit für sehr wichtig. Und das, was eben auch das Thema war, nämlich das Thema der kommunalen Wärmeplanung, ist natürlich jetzt auch ein Motor, wo die Stadt Dortmund den jetzt genau aufgegriffen hat und gesagt hat, wir machen jetzt so eine kommunale Wärmeplanung. Und da spielt in dem Zusammenhang alle Partner eine Rolle. Das, sind, das ist die... Herr Schmidt, jetzt haben Sie sich gerade, glaube ich, stumm geschaltet in dem Augenblick. Jetzt geht's wieder. Ich bin irgendwo dran gekommen, Entschuldigung. Ja. Also, wo gerade der Verbund zwischen Energieversorgung schon wieder. Ich komme hier überall dran. Aber auch der Verbund mit, mit gerade mit der Wohnungswirtschaft, aber auch mit dem lokalen Handwerk, was die Umsetzung angeht, ein ganz wichtiger Verbund ist und der lebt gerade sehr stark auf und das sehen wir. Ich komme gleich nochmal auf das Thema Wärmeplanung zu sprechen, weil mich das auch interessiert. Ich würde gerne den Reigen jetzt erstmal abschließen. Herr Jank, Sie haben es ja eben auch schon angedeutet, in Ihrer These 2 war es die Frage, optimal oder ideal sanieren. ja? Und das betrifft ja die Frage, okay, wie viel leistet sozusagen die Wohnungswirtschaft und wie viel muss dann versorgungsseitig abgedeckt werden. Wie ist da äh, Ihre Erfahrung aus Karlsruhe mit dem Energieversorger und wie vielleicht auch die Zusammenarbeit mit der Kommune ja, die Volkswohnung ist ja eine städtische Gesellschaft. Mhm. Die Stadtwerke sind zu 50 Prozent in der Hand der Stadt. Das heißt, wir sind mehr oder weniger Schwestern. Erstens. Zweitens. Die Stadt versorgt ganz Karlsruhe mit Gas, jetzt überwiegend mittlerweile mit Fernwärme, die dort zu 60 Prozent aus Abwärme kommt. Mit dem Ergebnis, dass die Volkswohnung jedes Gebäude, das nur annähernd in der Nähe irgendeiner Fernwärmeleitung liegt, grundsätzlich dieses Gebäude an die Fernwärme anschließt. Also, das ist gar keine Frage der Kooperation, sondern das ist einfach von vornherein klar. Darüber hinaus habe ich vorhin erwähnt, wir arbeiten mit Kontraktoren zusammen. Darunter die Stadtwerke sind ein Kontraktor für uns, mit dem wir ganz gut zusammenarbeiten. Stadtwerke haben aber nach unserer Erfahrung schon oft die Schwierigkeit, dass sie etwas bürokratisch und schwerfällig sind und dass sie auch tendenziell eher teurer sind als, als sozusagen Kontraktoren, die frei am Markt sind. Deswegen sehen wir es eigentlich ganz gern, wenn wir nicht nur mit den Stadtwerken kooperieren, sondern auch mit Kontraktoren, die es sonst am Markt gibt. Und Dann gibt es noch einen, einen vierten Punkt, der eben auch schon erwähnt wurde. Das Problem der Zusammenarbeit mit dem Handwerk und den Planern in der Stadt für solche Energiekonzepte. Das ist ganz kriegsentscheidend in näherer Zukunft, wenn wir da schnell vorankommen wollen. Denn hier gibt es die eigentlichen Engpässe, in Klammern neben Geld und Finanzierung und so weiter. Aber die eigentlichen Engpässe sind die ausführenden Firmen, die Planer oder äh, auch Hersteller, deren Kapazitäten viel zu gering sind, um die Massen umzusetzen in der kurzen Zeit, die sich die Bundesregierung vorstellt. Also hier sehe ich den absoluten Engpass in den nächsten Jahren, nicht nur in Karlsruhe, sondern überall in Deutschland. Mhm. Ja, in der Tat. Also das ist nicht ganz ohne gut, aber man hat, setzt sich natürlich auch ambitionierte Ziele, um die dann umzusetzen. Das ist ja so ein bisschen so eine veränderte Logik, ne? so ein bisschen vom Ziel her 2045 zu denken, das erstmal nicht mehr in Frage zu stellen. Und das höre ich auch immer wieder, dass es da doch einen großen Konsens gibt, Unternehmen zu fragen, äh, wie kann man das schaffen, auch wenn da sozusagen noch Veränderungen auch im politischen Rahmen für notwendig sind. Stichwort politischer Rahmen und da kommen wir dann zum Instrument der kommunalen Wärmeplanung. Das kennen einige Nachbarländer schon zum Teil seit 40 Jahren. Für uns in Deutschland ist es noch relativ neu, aber jetzt kommt es ja sozusagen mit, mit Kraft, kommt das Thema kommunale Wärmeplanung auf uns alle zu. Man hört von verschiedenen Seiten, auch von der Energiewirtschaft, von der Wohnungswirtschaft, auch sozusagen von der kommunalen Familie, wie wichtig das Instrument ist. Insofern würde ich Sie gerne nochmal fragen wie Sie das bewerten, welche Rolle Sie für sich innerhalb der kommunalen Wärmeplanung sehen. Und vielleicht fangen wir mit Herrn Schmidt an, weil er es eben schon angerissen hatte. Wie ist dann also wie ist es bei Ihnen in Dortmund? Gibt es da vielleicht auch so eine Konkurrenz? Nimmt Ihnen jetzt plötzlich die Stadt Dortmund die Butter vom Brot, wenn es um die Wärmeplanung geht und Sie nicht mehr als Energieversorger das machen? Ähm, nein, so ist es nicht. Also die Stadt Dortmund hat die kommunale Wärmeplanung ausgeschrieben. Das, das Verfahren läuft gerade und natürlich haben wir uns daran beteiligt. Wir halten es für einen ganz wichtigen Schritt, ähm, denn wir treiben unseren, unseren, unseren Leitungsbau, unseren Fernwärmeausbau ohne Ferne Wärmevorranggebiete nach vorne. Das heißt, bisher gab es so etwas in Dortmund nicht. Das bedeutet, wir waren rein wettbewerblich unterwegs. Und wenn man dort weiter expandieren will, ähm, dann ist es schon ein wichtiger Punkt, dass in einer kommunalen Wärmeplanung auch Eckpunkte gesetzt werden, Vorgaben gemacht werden. Weil und da sehe ich auch die Kommune als federführend. Das hilft allen Beteiligten, die dort investieren wollen. Und es hilft uns auch schlicht und ergreifend investitionssicher nach vorne gehen zu können. Und gleichzeitig aber auch wirklich im Endeffekt vielleicht auch mal irgendwann Gasnetze zurückbauen zu können. Wir haben leider eine Überschneidung, historisch gewachsen, dass 90 Prozent Fernwärme und Gas parallel liegen. Das ist natürlich wirtschaftlich nicht sinnvoll. Und deshalb versuchen wir, oder hätten wir großes Interesse daran, Vorgaben zu bekommen, wo wirklich auch klar festgelegt, wie gehen wir vor, was sind die Ziele für bestimmte Sektoren innerhalb einer Stadt. Und deshalb können wir es nur befürworten, wenn so ein Rahmen gesetzt wird. Mhm. Okay. Gut, danke Herr Schmidt. Ich frage mal gleich weiter, vielleicht Frau Tausendfreund, wie ist es eigentlich bei Ihnen? Eine relativ kleine Kommune, ähm, machen Sie sowas wie... Kommunale Wärmeplanung, haben Sie das jetzt auf dem Zettel? Nutzen Sie das Förderprogramm aus der NKI? Wie sind da Ihre, Ihre Pläne in der Kommune Pullach? Ich hatte ja vorhin gesagt, dass wir schon die Hälfte des Wärmebedarfs über die Geothermie mhm. abdecken können. Und wir setzen natürlich auch weiterhin auf die Geothermie. Es gibt ein paar abgelegene Anwesen, wo wir uns was anderes ausdenken müssen, weil äh, da lohnt es einfach nicht, die Leitung hinzulegen. Ähm, so eine kleine äh, Siedlung mit äh, 50 Adressen, die äh, da, da müsste man wahrscheinlich äh, eine Leitung für, für drei Millionen hinlegen. Ähm, ist auch technisch schwierig, weil die im Isartal unten liegt. Äh, da werden wir was anderes uns ausdenken. Ansonsten ist unsere Wärmeplanung, äh, dass wir das Netz verdichten, noch die letzten Straßen erschließen und das Netz ist jetzt schon ganz dicht. Von daher stellt sich bei uns jetzt diese Wärmeplanungsfrage nicht in dem Sinne. Was wir aber gemacht haben mit einem sehr engagierten Mitarbeiter aus meiner Umweltabteilung ist ein integriertes Klimaschutzkonzept, wo wir äh, unter anderem auch alle unsere Gebäude ange angesehen haben, wo welcher äh, Handlungsbedarf bei den, bei den öffentlichen Gebäuden oder äh, Gebäuden, die der Gemeinde gehören, äh, was wir da äh, vornehmen müssen, um diese Gebäude zu ertüchtigen und auch in vielen anderen Bereichen äh, Klimaschutzmaßnahmen durchführen können. Somit haben wir jetzt schon eine sehr, sehr gute Basis. Aber dass wir jetzt eine Wärmeplanung extra nochmal neu aufsetzen, da setzen wir jetzt einfach nochmal andere Schwerpunkte. Ich glaube, die Planung brauchen wir in dem Sinne jetzt nicht mehr. Okay, verstanden. Sie haben ja wirklich, ich sag mal, eine besondere Situation mit so einem großen äh, erneuerbaren Potenzial aus der tiefen Geothermie. Das ist ja tatsächlich nicht so häufig in Deutschland, aber immerhin schön für Sie. Das bringt mich zum Stichwort Geothermie. Da gab es ein paar Fragen zu. Ich greife mal jetzt nochmal die raus äh, aus dem Chat. Wie wurde die Geothermie in der Bürgerschaft aufgenommen? Gab es Bedenken und stehen jetzt viele hinter der Entscheidung oder ja. gibt es immer noch Fragen dazu oder Bedenken? Also am, äh, am Anfang war äh, eigentlich der, der, der Standardsatz, äh, ja, es ist ja schön, wenn das äh, Potenzial vielleicht da ist, aber äh, das ist doch nicht Aufgabe der Gemeinde, äh, sowas zu machen. Da brauchen wir doch Profis von außen, vielleicht äh, finden wir da äh, E.ON oder die Stadtwerke München oder äh, irgendwelche anderen Privaten und auch viele von den Claims, äh, es geht ja alles nach Bergrecht, haben sich auch Private tatsächlich gesichert. Aber wer Geothermie machen will, muss dann, so ist es jedenfalls in Bayern geregelt, muss dann auch deutlich machen und auch Maßnahmen ergreifen, dieses dann auch wirklich umzusetzen, sonst verliert man dann den Claim wieder. Wir hatten uns damals zum Glück den Claim rechtzeitig gesichert und jetzt ja noch den, den, den zweiten dazu bekommen. Also das war das Argument, können wir das überhaupt, sind wir fachlich äh, da äh, präsent, sollen wir so viel Geld in die Hand äh, nehmen, soll eine Gemeinde, so eine kleine Gemeinde mit 9000 Einwohnern, dieses Risiko äh, überhaupt aufnehmen. Das waren so die Anfangsbedenken und es ging im Gemeinderat auch hin und her. Wir hatten äh, äh, eine ja, starke CSU-Fraktion, äh, wo es dann zu der maßgeblichen Entscheidung gekommen ist. Und zum Glück und es war lange auf der Kippe, ob es überhaupt eine Mehrheit gibt. Und zum Glück hat dann ein Mitglied der CSU-Fraktion, dann war dann überzeugt von dem Projekt und hat die anderen mit überzeugt und dann gab es 2004 den, den, den Startschuss. Also das war eigentlich das Hauptargument. Und in der Bevölkerung gab es eigentlich wenig Skepsis, ähm, vielleicht diese Argumente, äh, soll man nicht das Geld für Schulen oder andere Dinge in die Hand nehmen, ähm, soll man das Risiko eingehen. Aber in der, in der Zwischenzeit ärgert sich vielleicht manchmal jemand, wenn die Straße wieder aufgebuddelt wird, äh, wenn äh, neue Leitungsstränge gezogen werden. Aber das ist auch alles auch Erdbebenangst mhm. äh, gibt's eigentlich nicht. Ähm, natürlich, wenn irgendwo anders mal was passiert, äh, dann, ähm, Uh, da hat es ja so ein paar Vorfälle gegeben, aber das ist ein anderes System als unsere Geothermie, wo man ja im Untergrund eigentlich nichts ändert, sondern nur aus der Tiefe uh, das Wasser hochholt, über Wärmetauscher uh, dann ins, ins Netz bringt uh, mit, uh, und das ursprüngliche Wasser eben abgekühlt wieder in die Tiefe pumpt. Uh, da kann sich ja im Untergrund auch gar nichts verändern. Mhm. Uh, und jetzt äh, rufen alle äh, ich will angeschlossen werden okay und, also äh, auch das neue projekt äh, wird, äh, wird befürwortet in der bürgerschaft also im Grunde kann man schon sagen, dass die Tiefengeothermie so eine Erfolgsgeschichte für Sie war. Ja. Das bringt mich dazu, vielleicht beantworte ich das schnell selbst. Äh, ob Geothermiepotenziale mit zur Wärmeplanung gehören? Ja, auf jeden Fall. Wenn man sich die Potenziale anschaut, dann sollte man systematisch alle erneuerbaren Potenziale und Abwärmepotenziale anschauen. Dazu können Abwasserwärme gehören, das war auch mal ein Kommentar vorhin. Geothermie, Solarthermie, also das ganze Spektrum. Und im Regelfall, wenn man nicht so gesegnet ist wie in Pullach, muss man auch all diese unterschiedlichen erneuerbaren äh, Energieträger sozusagen prüfen und dann auch, äh, falls möglich, nutzen, um insgesamt die Ziele zu erreichen. Aber vielleicht wollen wir nochmal den Reihen abschließen mit Herrn Jank aus Karlsruhe. Bei Ihnen, Baden-Württemberg, Vorreiter, Bundesland, also bei Ihnen gibt es, Karlsruhe vermutlich schon auf dem Weg, eine Wärmeplanung zu erstellen, oder? Ja, also Klimaschutzkonzepte in Baden-Württemberg sind nahezu ein alter Hut. Also bei den großen Städten weiß man es ja. Heidelberg zum Beispiel, Freiburg, Tübingen, Ulm, Stuttgart, alle großen Städte haben ihre Wärmeschutzkonzepte. Und einige davon, wie Heidelberg oder Tübingen, sind richtig Pioniere auch in der Umsetzung. An der Stelle ist hier eigentlich der runde Punkt, Klimaschutzkonzept ist eine Sache, dessen Umsetzung ist eine andere Sache und die hängt sehr stark davon ab, wie motiviert und ambitioniert der Bürgermeister ist und wie der das antreibt. Und deswegen bin ich der Meinung, was vorhin gesagt wurde von Frau Teller, ein gewisser Grad an Verbindlichkeit, noch mehr Verbindlichkeit als bisher, würde der Sache gut tun. Die Akteure, die dann damit zu tun haben, wie die Wohnungswirtschaft, denen ja so ein Plan dann auf den Tisch gelegt wird, für die wäre es eigentlich gut, wenn man auch wüsste, dass das nur ein kleiner bunter Plan ist mit Optionen oder Potenzialen, sondern wirklich mit Handlungen und Handlungsanweisungen und Terminen und äh, Fristen, an denen das und das passieren sollte. Wenn sowas am Tisch liegt, bei dem man da allerdings dann auch mitreden können müsste, äh, das würde für die Sache, glaube ich, äh, sehr positiv sein. Mhm. Ja, Spannend, Herr Jack. Das sehe ich auch so. Äh, ich hätte eigentlich noch eine Frage, aber ich weiß, dass wir noch einen Block haben und nur noch wenige Minuten Zeit. Insofern würde ich jetzt ganz schnell fliegenden Wechsel zu Sabine Dreves machen, damit wir den ganz den letzten und dritten Block noch schaffen. Bitte Sabine. Ich weiß nicht, ob wir den ganzen Block noch tatsächlich schaffen. Ich würde eigentlich ganz gerne noch ein paar Fragen hier zur Wärmeplanung selbst äh, reinwerfen, äh, denn das ist ja auch wichtig, dass äh, hier Fragen beantwortet werden. Jetzt ist Frau Deller allerdings nicht mehr da und ich hoffe, wir kriegen die Fragen trotzdem beantwortet. Ich werde sie jetzt mal so gebündelt äh, hier reinstellen und wer sie beantworten kann, möge das tun. Zum einen, was kostet ein kommunaler Wärmeplan? Ist es sinnvoll, die Wärmeplanung trotz des fehlenden Gesetzes, also es gibt es ja noch nicht, schon zu beginnen? Es gibt ja eine Förderung dafür von NKI. Wie sollten Kommunen bei der Wärmeplanung unterstützt werden? Und wenn das Gesetz einmal existiert, wird es dann trotzdem noch eine Förderung geben? Oder ist das dann einfach eine Pflicht und dann müssen die Kommunen selber zusehen, wie sie das finanzieren? Ähm, und dann war noch eine Frage aus Rheinsberg, ähm, dass äh, die äh, ein KfW 432-Quartier machen wollen, ob das schon eine ausreichende Grundlage ist für eine Wärmeplanung. Robert, kannst du vielleicht welche von diesen Fragen beantworten oder äh, auch die anderen? Ich gucke gerne mal in die Runde, sonst versuche ich mich. Also so ein, die erste, die erste ja. Frage kann, kann ich was sagen. Mhm. Äh, Erfahrungen in Baden-Württemberg: grobe Faustregel, ein Wärmeplan oder bei uns heißt es Klimaschutzkonzept, äh, kostet ungefähr 1 Euro pro Einwohner. Pi mal Daumen. Also in, Baden, in Karlsruhe zum Beispiel 300.000 Euro. Mhm. Da steckt allerdings viel Arbeit an. Mhm. Also es sind mehrere Unteraufträge an Architekten, Planer, EVU. Also das ist eine relativ große Arbeit dann dafür gemacht. Also es kann von der Größenordnung stimmen, würde ich sagen. Das ist ähm, genaue Zahlen habe ich nicht parat und man kann natürlich da auch, sagen wir, mal, unterschiedlich tief rangehen. Ich würde empfehlen, genau. gerade wenn die, wenn das Finanzvolumen, was zur Verfügung steht, zu Beginn noch überschaubar ist, erstmal, sagen wir mal, eine Überblicksartige Potenzialabschätzung zu machen. Ich glaube, dass es sukzessive sinnvoll ist, dann auch in vertiefte Untersuchungen nochmal ranzugehen, dann muss man natürlich auch nochmal extra Gutachten für beauftragen. Ähm, es gibt da auch in den Klimaschutzgesetzen eine Regelung, weil wenn das verpflichtend ist, dann muss der, das Land ja entsprechende Mittel zur Verfügung stellen. Man kann das je nach Einwohnerzahl also ziemlich genau ausrechnen, zum Beispiel in Baden-Württemberg. Ähm, dann ist die Frage, die war vorhin schon mal kurz gestellt, äh, nach der Förderung. Also das war die, hatte Frau Deller ja relativ deutlich gesagt, die Förderung ist jetzt bis Ende 2023 erstmal angelegt und dann rechnet sie damit, dass ab da dann eine Verpflichtung greift und dann zumindest für die Kommunen über 20.000 Einwohner würde dann sozusagen diese, diese Förderung nicht mehr greifen, stattdessen würden sie über das Konnexitätsprinzip dann äh, Mittel erhalten. Eine Förderung ist noch denkbar, sagte Frau Deller für die Kommunen unter 20.000 Einwohner auch danach. Aber das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Die Frage Quartierskonzept und äh, kommunale Wärmeplanung. Ich denke, man muss beide Instrumente eng verzahnt sehen, die aber nicht gegeneinander ausspielen. K äh, kommunale Wärmeplanung ist erstmal eine gesamtstädtische Planung. Ne? Und insofern versucht sie auf einer anderen Abstraktionsebene erstmal die Wärmebedarfe und dann auch die Potenziale gegenüberzustellen und miteinander in Verbindung zu bringen. So eine Quartierskonzepte kann man so auslegen, dass sie stärker schon umsetzungsorientiert sind. Vor allem auch bei der Frage mit den Rechenzentren und der Abwärme, die da anfällt, hatte ich gedacht, ja vielleicht kann man das auch im Kontext einer Quartiersbetrachtung irgendwie vielleicht mal angehen. Also insofern würde ich sagen, beides sind wichtige Instrumente und man muss die sinnvoll miteinander verzahnen. Ja, ganz vielen Dank. Ich würde gerne starten in die Runde. Wir haben uns vorher überlegt, die Wärmewende ist ja eine Zumutung aus verschiedener Perspektive. Zum einen über die Preise. Also man wird sich vermutlich von den Preisen, die vorher gezahlt werden, wurden sowohl für das Erdgas als auch für eventuelle neue Wärmelösungen. Das wird man, man wird sich von den günstigen Preisen verabschieden müssen. Das Preisniveau wird wahrscheinlich ähm, hoch bleiben. Auf der anderen Seite sind auch Kosten für die energetische Modernisierung fallen an, äh, wo immer die Frage auftaucht, wer soll die denn tragen? Ähm, Kommen wir eigentlich ähm, am Ende da an, wo wir hinwollen, kommen wir bei Klimaneutralität an äh, und wie können wir das trotzdem als Gemeinschaftsprojekt weiterverfolgen? Herr Jank hat ja schon eigentlich eine Antwort gegeben auf diese Frage, nämlich indem er sagt, äh, nein, also wir würden jetzt äh, nicht mehr an dem Klimaziel der wirklichen Treibhausgasneutralität tatsächlich festhalten. Da stellt sich natürlich auch die Frage, macht das Sinn im immer wieder über Ziele zu diskutieren, neue Zielhorizonte, es gibt eben 2035, das ist ja auch hier das Motto dieser Serie, es gibt auch mittlerweile Forderungen nach 2030, was ja auch ähm, immer schwieriger eigentlich darstellbar ist. Wie sehen Sie das? Wie kommt man so ambitioniert gemeinsam tatsächlich voran? Kann es disruptive Veränderungen geben in diesem Bereich? Ich würde das gerne nochmal jetzt gezielt ähm, Herrn Schmidt stellen und Frau Tausendfreund dann im Anschluss. Ähm ich denke, destruktive Veränderungen kann es nur dann geben, wenn auch ähm, konkrete Vorgaben da sind. Also zum einen sollte man das Ziel haben, zum anderen sind wir aber auch Realisten, wo ich persönlich glaube, ähm, wir werden noch Technologien haben müssen. Wasserstoff ist ein Thema, was noch weit weg ist, aber ich würde es nicht völlig aus dem, aus dem, aus dem Augenwinkel verlieren. Und da ist auf jeden Fall noch ein erheblicher Handlungsbedarf. Und da sehe ich auch noch Potenzial. Ich gebe dem Herrn Janke vollkommen recht. Mit den heutigen Techniken und Möglichkeiten ähm, hätte auch ich noch einige Fragezeichen, dieses Ziel zu erreichen. Trotzdem halte ich es für sinnvoll, Ziel aufzumachen. Äh, aus klimapolitischen Gründen. Ähm, das Thema, ja, destruktive Veränderungen. Ich denke, wir brauchen diese zentralen Vorgaben, die auch solche Wärmeplanungen geben, weil ansonsten der, der Motor fehlt, Dinge zu verändern. Also wenn eine, eine Kommune, eine Stadt nicht solche Vorgaben macht, glaube ich, werden viele, ich spreche jetzt mal aus meiner Vertrieblersicht viele unserer Kunden sagen, ich hole mir im nächsten Jahr noch einen Gaskessel und dann habe ich 20 Jahre Ruhe. Also die, die einfachste Lösung und dann schaue ich mal, was danach passiert. Und das kriegt man nur angeschoben durch Vorgaben, wobei es ist zwar traurig, dass die aktuelle Energiekrise dort eigentlich Vorgaben setzt, aber das, Preis, das Pricing und die explosionsartigen Preise führen eigentlich jetzt schon dazu, dass sie ein, ein echter Außenbordmotor sind, der das Thema nach vorne bringt. Denn plötzlich rechnen sich Investitionen. Selbst wenn das Preisniveau etwas runtergeht, ein Energiepreisdeckel ist immer noch ein Faktor zwei bis drei. Das darf man nie vergessen. Und Das sind schon Antreiber und man sieht ja auch an der Nachfrage auf der Kundenseite, wie viele plötzlich über Wärmepumpen nachdenken. Das ist schon ein Antreiber, den wir uns alle nicht gewünscht haben, aber der auch das Ziel ein Stückchen vielleicht mehr in Richtung Realisierbarkeit hat. Ja, vielen Dank, Frau Tausendfreund. Wie sehen Sie das? Also ich kann äh, da, glaube ich, gar nichts mehr hinzufügen. Äh, der Herr Schmidt hat es wunderbar ausgeführt. Ähm, einen weiteren Aspekt möchte ich noch einbringen. Ähm, mit dem äh, Klimawandel werden wir, werden wir uns auch mit äh, Kälte beschäftigen müssen. Ähm, aber ich glaube, das äh, wäre dann nochmal ein, ein eigenes Thema. Äh, man mag es ja gar nicht glauben, mit Geothermie kann man übrigens auch Kälte machen. Und äh, wir sind jetzt äh, schon an ein paar Projekten dran, äh, gerade wenn äh, es um Bürogebäude äh, geht. Äh, die Kühlung im, im Sommer äh, ist nötig und äh, auch da ist die, ist die Geothermie dann wieder sehr gut, weil äh, gerade im Sommer äh, steht ja viel zur Verfügung, äh, was genau für diesen Zweck auch eingesetzt werden kann. Aber jeden Fall noch viel zu tun. Also wir sind nicht auf der Insel des Seligen, sondern äh, ja. wir werden äh, da versuchen, unseren Weg äh, möglichst schnell auch umzusetzen. Ähm, das größte Problem ist meistens, dass äh, die Leistungsfähigkeit, die Firmen äh, etc., äh, egal für welche Klimaschutzmaßnahmen, in dem Maße, wie es eigentlich nötig wäre, gar nicht zur Verfügung stehen, sondern das alles immer nur Schritt für Schritt gehen kann. Herr Yang, möchten Sie das noch ergänzen? Ähm, ja, wir liegen ja, wir, die drei, die jetzt da geantwortet haben, liegen einigermaßen auf der gleichen Ebene. Erstmal alles, was machbar ist, umsetzen, ohne dass man schon äh, die Technologie, die man vielleicht in 15 Jahren hat oder noch nicht hat, gleich im Blick haben muss. Wenn wir jetzt alles, was wir können, besser tun, als wir es in den letzten 10, 20 Jahren gemacht haben, in den nächsten 10 Jahren, dann haben wir schon viel erreicht. Und die CO2-Neutralität ist dann sowieso erst mal 10 Jahre später ein Thema. Ja, vielen Dank. Ich übergebe jetzt für die absolute Schlussfrage an Robert Riechel. So ja, Danke nochmal und äh, danke auch an Sie drei auf dem Panel. Es war sehr aufschlussreich und interessant, mit Ihnen zu diskutieren. Äh, letzte Chance für Sie, nochmal die Take-Home-Message, wie man neudeutsch sagt, zu formulieren. Also in zwei, drei Sätzen, was Sie denken, äh, was wir nochmal mit nach Hause nehmen sollten, äh, kommt in der laufenden Legislaturperiode jetzt die Zeitenwende im Wärmesektor. Sind wir jetzt endlich soweit? Und was können Sie beitragen als wohnungswirtschaftlicher Akteur, als Energieversorger oder als Kommune? Ich schlage vor, Frau Tausendfreund beginnt wieder. Ja, als äh, Kommune äh, versuchen wir auch andere Kommunen zu ermuntern. Äh, wir haben im Geothermiebereich äh, so viel Potenzial in, äh, im südbayerischen Bereich insbesondere, aber auch in, in anderen in anderen Bereichen. Ähm, es passiert schon viel, aber äh, viel zu langsam. Äh, und äh, was immer ein Problem war in der ganzen Energiedebatte, wo wir so viel Zeit schon versäumt haben, ist immer wieder Statistiken aufzustellen, wo man sich jahrelang darüber gestritten hat, welcher Ausgangswert wird jetzt eigentlich genommen, um später messen zu können, wie viel haben wir jetzt eingespart. Die Zeit hätte man nutzen können, nötige Maßnahmen umzusetzen, bevor man sich im, im Theoretischen verfängt. Also mhm. Schlussbotschaft so viel wie möglich in Maßnahmen so schnell wie möglich äh, ergreifen und auch mal mutig sein und äh, Projekte anstoßen und umsetzen. Mhm. Also kein kein klein, klein. Der Austausch zwischen den Kommunen und Tiefengeothermie ist ein wichtiges Potenzial. Prima, Herr Schmidt. Also ich hoffe, dass die Zeitenwende kommt. Ähm, ich habe im Moment nur die Befürchtung, dass das aktuelle Thema der Energiekrise dort leider wie ein Bremsklotz wirkt und man sich erstmal um, um, um diese Themen kümmert. Ähm, aber für uns heißt es ganz klar, wir wollen unser, unser Ziel im Auge behalten und werden alle Maßnahmen, die wir irgendwie realisieren können, auch wirklich umsetzen. Mhm. Also Ziele trotz aktueller Schwierigkeiten tatsächlich weiter im Auge behalten. Prima, Herr Schmidt. Und jetzt Herr Jank noch für die Wohnungswirtschaft, wenn man so will. Ja, ganz unten sozusagen. Hier geht es ja um die Wirtschaftlichkeit von Einzelinvestitionen und da ist die Botschaft, Investitionen und deren Wirtschaftlichkeit hängt von den Energiepreisen ab, In Zukunft immer mit Energiepreisen rechnen, die doppelt so hoch liegen wie die, die wir bis letztes Jahr haben. Dann ändern sich Wirtschaftlichkeitsrechnungen erheblich, insbesondere beim, bei den Energieeinsparmaßnahmen oder Sanierungsmaßnahmen im Gebäudebestand. Mhm. Okay. Herr Jank. Ganz herzlichen Dank nochmal an Sie. Wir sind fast am Ende der Veranstaltung. Wir wollen noch die Gelegenheit nutzen für einen kurzen Ausblick. Zwei Hinweise möchte ich gerne noch geben aus DIFU-Sicht, wenn man so will. Eine, einmal die... Ähm Förderung zur kommunalen Wärmeplanung, die wurde äh, schon mehrfach erwähnt. 90 Prozent äh, können gefördert werden, äh, bei äh, finanzschwachen Kommunen sogar bis zu 100. Also attraktive Förderung, schauen Sie sich um, zum Beispiel äh, unter klimaschutz.de finden Sie weitere Informationen zum äh, Programm oder Sie äh, besuchen das Webinar dass das äh, Service- und Kompetenzzentrum Kommunaler Klimaschutz am 8. Dezember durchführen wird, spezifisch zur äh, Förderung zur kommunalen Wärmeplanung. Da können Sie noch mehr Fragen loswerden und erfahren alles Wichtige. Das ist es von mir und jetzt geht es noch mal weiter mit Sabine, die darauf hinweist, wie es weitergeht mit der Green Cities Reihe. Genau. Ähm das möchte ich gerne auch ankündigen. Die Reihe Green Cities 2035 geht natürlich im nächsten Jahr weiter. Wir haben vier Veranstaltungen geplant. Und die nächste ist am 23. März zum Thema Verkehrswende. Und man kann sich auch schon anmelden dafür. Auf der Website ähm, ist das schon freigeschaltet. Ansonsten werden, äh, wird die Aufzeichnung dieser Veranstaltung online gestellt. Ähm, und Sie haben auch noch die Möglichkeit, gleich im Abschluss ähm, eine, äh, ein, ein Feedback äh, abzugeben zu der Veranstaltung über einen QR-Code. Aber das bekommen Sie auch im Nachgang zu der Veranstaltung noch mal als Mail. Wir machen eine Umfrage um diese Veranstaltung kontinuierlich zu verbessern. Uns bleibt jetzt eigentlich nicht mehr, als uns ganz ganz herzlich zu bedanken für Ihre interessierte Teilnahme und bei den ReferentInnen natürlich für die sehr spannenden Beiträge und vielen vielen Dank, dass Sie bereit waren, so kurzfristig einzuspringen. Das war wirklich eine große Herausforderung und wir wären aufgeschmissen gewesen, wenn Sie das nicht gemacht hätten. Deswegen nochmal. Vielen Dank, Robert. Möchtest du dich da nochmal anschließen? Nein. Nein, ich schließe mich dem Dank an Sie an und ich bedanke mich auch bei Sabine Dreves von der Böll Stiftung. Hat viel Spaß gemacht. Genau, das kann ich nur bestätigen, Robert. Ja, also vielen Dank und wir wünschen noch einen schönen Abend. Bis bald.